Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 358 und nicht 357, wie ich es für ihn fälschlicherweise in der Ankündigung gepostet habe. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße, wie Der Herr Marvin. Ahoi. Ahoi. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir wollen heute wieder reden über einiges an äh, Fußballspielen, über eine kleine Fanfreundschaft, über äh, vergangene Zeiten. Wir klären wieder auf, was ehemalige Spieler machen und wir haben vielleicht auch noch so ein bisschen Empfehlungsdies, äh, das am Ende. Aber bevor wir soweit kommen, müssen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen über dieses Transferthema sprechen. Da ist jetzt ja nicht so wahnsinnig viel passiert, aber diese Aussagen, die so rund um diese Causa Rebic da irgendwie passieren, die lassen einen so ein bisschen nachdenklich zurück, Stand jetzt. Ja, Aussagen, ja, also die kann man halt vielseitig interpretieren, was mich so ein bisschen mehr irritiert als all die Aussagen, über die wir ja auch noch gleich sprechen können. Je nachdem, wenn ihr da <lacht> zu nähere Punkte anführen wollt, ist die Tatsache, dass halt jetzt das Transferfenster nochmal eine gehörige Fahrt aufnimmt. Ja. Ähm, natürlich ist jetzt das englische Transferfenster Fenster jetzt geschlossen, weil also es grundsätzlich mal eine gute Sache ist, aber also die Bayern suchen nach Verstärkung und so wie wir auch nach Verstärkung suchen, ähm, wollen die natürlich auch sehen, dass sie irgendwie einigermaßen ihre geplatzten Transfers kompensieren und irgendwie habe ich das Gefühl, beziehungsweise, was, du hast ja auch schon ein bisschen gehört, ich habe es heute, jetzt eben gerade unabhängig von dem, was wir in unserem Chat geschrieben haben, auch noch mal gehört, dass äh, da die Situation sich doch ein Stück weit verdichtet und auf der anderen Seite ähm, es auch so ist, dass ähm, Peresic, der, äh, der leider nicht zur Eintracht, sondern äh, zur Bayern, Bayern geht, dass hm. der ähm, anscheinend auch darauf besteht, dass er einen Partner im Tandem hat. Aha. Also, ja, ähm, also wenn du dich auf die Aussagen beziehst, dann beziehe ich mich auf dieselben wie Marvin jetzt erstmal, ähm, ja. das ist für mich das, ja das liegt mir jetzt heute, seit wir es heute so so ein bisschen durchgesickert ist, das liegt mir schon sehr schwer im Magen, die Diskussion um dass er lustlos ist, das ist meine Güte, hat da drüber sprechen. Ja, ja, genau, das das ist da will man auch nicht mehr, was soll man da jetzt drauf eingehen, das zum hundertsten Mal besprechen, und dass er da in den ersten halben Stunde wie die ganze Mannschaft, wie der Costa übrigens auch äh, nicht allzu gut gespielt hat und vielleicht den einen oder anderen Ballverlust hatte, der dann am Nachklang nicht so gut aussah, ist alles geschenkt. Ich glaube, dass man auch schnell merken wird, dass diese Diskussionen wirklich Luxusdiskussionen waren, wenn wir jetzt wirklich darüber diskutieren, dass er die Eintracht verlässt. Das würde, wir haben die ganzen letzten Wochen über so ein, ja, wie haben wir es genannt, so ein, Anfeu An Anzündungstransfer oder so, also so einer, der richtig Feuer nochmal legt, ja. haben wir geredet. Das wäre genau sowas im negativen Sinne. Also das würde jetzt, was haben wir heute? Heute ist Dienstag, oder? Heute ist Dienstag, heute ist Dienstag der Dienstag. 13. 13. Mhm. Ja, fünf Tage vom bundesliga wäre das schon nochmal ein Schlag in die Magengrube. muss ich ganz ehrlich gestehen. Und mich beschäftigt das mehr, als es sollte, weil ich tatsächlich große Angst habe, dass Rebic und das, A, ah, dass er geht, ist schon schlimm, wenn er dann noch zu Bayern geht, das wäre wirklich ein kleiner Downer, den ich jetzt irgendwie in meine anfängliche oberpokal eintracht pokal bundesliga stadt euphorie bekommen würde. Ja, nachvollziehbar. Wäre jetzt nicht so unbedingt der Gegner, wo man sich drüber freuen würde. Also da wäre es mir in der Tat auch irgendwie lieber, wenn er ins Ausland geht, aber direkt zu den Bayern naja, was ist, ist, wär, also es wäre absolut desaströs. Es wäre ein vollkommen falsches Ze Zeichen und ich muss halt auch sagen, die Eintracht ähm, hat ja schon öfter mal mit den Bayern gearbeitet. Natürlich auch nicht in wirklich positiver Hinsicht. Wir erinnern uns alle an die ganze Kovac-Sache. Ja. Ich habe vor einem Jahr irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass die Situation gerade mit Rebic und Bayern relativ heiß wird. Das hat sich ja dann ja, erstmal nicht erhärtet. Jetzt scheint da doch so ein bisschen mehr dahinter zu sein. Ich habe so das Gefühl, dass es sich wirklich auch finalisiert, aber ich würde es halt absolut beschissen finden, weil aktuell, das klingt der ein Zeitpunkt bisschen krass, mega aber scheiße. ja, aber weil es hat halt zwei negative Komponenten. Auf der einen Seite stärken wir einen Konkurrenten. Das kann man schon mal so sagen. <lacht> ja. So, ja, naja, gut. Ganz ehrlich, die Bayern sind momentan kein absolutes Top-Team. Ja, nee, natürlich nee, könnte nee, jederzeit Meister werden, aber wenn die Bayern ein bisschen Pech haben, dann kämpfen die plötzlich nur noch um die Champions League und nicht um die Meisterschaft. So, ja, und ähm, man das kann ja anwenden, sein, wo ja. man will. Ja, und dann auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich halt auch einfach echt keinen Bock habe, dass der ausgerechnet dahin wechselt. Also ich meine, wenn es irgendwie so heißt, okay, von mir aus, der geht nach Italien, hinter meiner Pro von mir aus, dann damit lasse ich noch mit mir reden. Mhm. Und zum Dritten ist es noch so, dass der Zeitpunkt voll für den Arsch ist. Wir haben Mega aktuell keinen der Stürmer, ja, von denen wir gedacht haben, dass wir vielleicht jetzt schon kommen können. Das kann sich alles verzögern. Ich weiß um die Schwierigkeiten dieses Transfermarktes aktuell. Ich weiß, dass Bobic, glaube ich, einen sehr sehr diffizilen ähm, Job aktuell hatte. Ich meine, wir haben ja letztens drüber gesprochen, können wir vielleicht auch nochmal, ähm, näher ausführen, aber äh, über die ganze Ballotelli-Causa, -Caus wo, ja. wo äh, ich schon ausgelacht wurde, weil ich Balotelli ins Spiel gebracht habe. Fakt ist aber, die Sache war ziemlich heiß und die ist nur wegen ein paar Kleinigkeiten offensichtlich gescheitert. Ja, okay, dann, äh, muss ich sagen, ja, der eine freut sich, dass gescheitert ist, der andere freut sich nicht. Alles noch, alles gut und schön, aber faktisch war das eine Option, ein Plan, der nicht in Erfüllung gegangen ist und jetzt stehen wir da und müssen neu sortieren und das mhm. ist echt ganz schwierig. Es, es wirkt so ein bisschen, als bräuchte man jetzt einen Notfalltransfer dann. Und das ist für mich wieder so eine Situation, Marvin, da bin ich... Bin mhm. ich voll bei dir. Das ist, das ist so dieses, was mich total ärgert, dass du nicht im Endeffekt, wenn du jetzt schon ein oder zwei Spieler geholt hätten, die vielleicht nicht dieser Königstransfer, wir haben ja immer gesprochen von, im Idealfall holen wir drei Stürmer, wenn dann Rebic noch geht, etc. etc. Jetzt bist du vor der Situation, du hast überhaupt keinen geholt für vorne bis jetzt. Du bis hast im jetzt. Endeffekt noch ja. einen Abgang, eventuell, äh, Stand jetzt ist er ja noch, wie so immer so schön gesagt wird, Eintrachtspieler, aber ja. die Aussagen sind schon auch sehr, wenn das dann auch im Vergleich in einem Wort, in einem Satz sprichst du dann, ja, wir sind uns sicher, dass er eigentlich zu 100 Prozent zur Eintracht steht, aber das haben wir bei Jovic und bei Haller auch so gesehen, das heißt also nicht, dass er zu 100 Prozent bleibt, ist eine Aussage, finde ich auch sehr schwierig, gerade zu der jetzigen Situation, die mir auch Magenschmerz macht. Auf der anderen Seite ja. ist aber natürlich so, du hast jetzt keinen Spieler geholt, du hast auch nicht diese, sag ich jetzt mal, ähm, Grundlage geschaffen, um zumindest einen oder zwei Stürmer zu haben, mit der du, mit denen du zumindest den Anfang der Saison oder eine Saison generell spielen könntest. Jetzt haben wir immer von einem Königstransfer noch äh, geträumt. Jetzt muss man ja wirklich sagen, wir können ja in Anführungszeichen jetzt froh sein, denn auch der Marktpreis wird sich für die Spieler, wenn die merken, ja die Eintracht hat jetzt noch einen abgeben, die haben so eine Not da vorne drin, wird ja alles nur noch teurer, noch schwieriger. Die Gespräche werden noch schwieriger. Vielleicht haben auch Spieler Lust gehabt und haben gesagt, wow, mit einem Rebic, da hätte ich Bock zu spielen, weil der ist immer heiß drauf und Dings. Ich weiß jetzt nicht, wie da äh, auch die, die Gedankenspiele sind, gerade wenn Perusic auch sagt, äh, ja, ich brauche einen Duettpartner. den hast du ja dann auch hier wieder nicht. Also das ist dann wieder schwierig. Also wenn auch einige Transfers vielleicht dann auch daran, so ein bisschen, ich will erst wissen, was ist mit Rebic, was ist da los, ist eine super dämliche Situation, mhm. die man meiner Meinung nach, klar, wahrscheinlich sind einige Transfers geplatzt, sonst hätte man schon was äh, berichtet bekommen. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, was da jetzt noch kommen soll. Also ich habe auch ein bisschen Magenschmerzen, Leute. Es, was mich am meisten was das als am meisten nicht, aber was mich auch echt abfuckt, so ein Aspekt, den man dann vielleicht auch mal mit Kovac sogar so ein bisschen vergleichen kann, dass wie du es schon gesagt hast, Dennis, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt und das war ja. mit Kovac genauso. Ja, aber das interessiert dass die gerade, Bayern nicht. Du, du, du, du Bayern einigt sich nicht, die machen mit Tuchel rum, dies, das, und dann fällt dir nichts ein, dann kommen komm, wir, ah, komm, wir Kovac. Genau das Gleiche passiert uns jetzt, wir leiden quasi unter diesem dilettantischen Verhalten, was da wirklich seit den letzten ein, zwei Jahren irgendwie herrscht, dass die überhaupt nicht wissen, was die wollen, weil... Ja. Für uns wäre es viel besser gewesen, wenn Bayern einen klaren Plan gehabt hätte und hätte vielleicht im April schon bekannt gegeben, ja, wir holen äh, Rebic. Weil das ist unser Plan und wir verfolgen hier den und den Plan, was weiß ich, was die da machen. Dann hast du auch viel, viel bessere Planungssicherheit, als statt fünf Tage vom Bundesliga-Start. Die bayern plötzlich <lacht> ja, auf die Dicke holen, die sagen, nee, ist was machen wir denn? Da? Ach, und wir holen wir mal Peresitz und dann, dann holen wir noch einen Rebic, und dann holen wir noch jemanden. Das nervt mich hart, ehrlich gesagt. Also mich nervt das hart, weil wir trotzdem wieder da so ein bisschen drunter leiden dass die uns trotzdem, wenn die Bock haben, jeden wegholen können, aber se selber keinen Plan haben, der dann quasi uns auch noch irgendwie mit reinzieht, im Sinne von, okay, diese Kurzfristigkeit, die jetzt halt da ist, zu sagen, ey, wir spielen in fünf Tagen erste Bundesliga-Spiel, Rebic hat jetzt drei Tore geschossen, jetzt fällt dem hässlichen Bratzo eigentlich ein, ich will ihn doch den Rebic haben, nachdem, wie Marvin schon gesagt hat, also die Nummer hätten sie schon lange fresh machen können und es genau. gab die Gerüchte, dass Rebic nicht zu Bayern geht, weil sie nicht sicher ist, was mit Kovac ist, ich glaube, in München ist sich gerade selber niemand sicher, was da überhaupt los ist. Ja. Die haben, ey, fahrt euch jetzt mal rein, die haben seit zwei Jahren mindestens das Bewusstsein, dass die Robben und Riberie ersetzen müssen. Wenn man sich dann überlegt, wie was letzten Sommer kommuniziert wurde, von wegen, ja, wir machen jetzt hier nochmal, geben wir nicht viel Geld aus und brettern dann nächsten Sommer richtig einen ab. Also, ich mache das sprachlos, ja, das wie unprofessionell das. dort gearbeitet wird, muss ich ganz ehrlich mal sagen, auch wenn natürlich jetzt dass mit Rebic noch nicht sicher ist und die natürlich auch alles Recht haben, bis zum Ende der Transferperiode Spieler zu kaufen. Wenn die Rebic holen, dann können wir nichts machen. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wenn man jetzt wieder persönlich betroffen ist, wie krass, ey, was in München los ist, muss ich sagen. Also das finde ich wirklich nichts mehr mit dem FC Bayern zu tun, der wirklich vor ein paar Jahren mal da aktiv war, weil das wirkt für mich arg planlos und jetzt sind wir halt die Betroffenen von dem Kram. Wie ich tatsächlich ehrlich gesagt befürchte. Ja, das ist genau das Ding. Also, und das Lustige ist, lustig in Anführungsstrichen, wir hatten ja halt bereits, glaube ich, vor zwei Monaten oder so, vor anderthalb auch mal darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, okay, äh, man merkt diese Planlosigkeit und am Ende des Tages kommen dann die Bayern und verpflichten uns Rebitsch weg. Das hatten wir <lacht> ja schon mal im Spaß, hatten wir das ja schon mal gesagt, ja, genau. weil, weil das genau... Das Szenario ist, dass du dann halt am Ende siehst, wo ein bisschen Hoffnungs- bzw. Planlosigkeit der Einsatz FC Bayern irgendwie vorherrscht. Und das ist halt der Geldwetler, der funktioniert halt noch. Ne? Und das kann halt genau das sein, was uns ein bisschen zum Nachteil erreicht. Das kann in anderen Situationen unproblematischer sein, wenn du besser vorbereitet bist. Momentan ist es halt, und da mache ich, muss ich ganz klar sagen, auch den Verantwortlichen überhaupt kein Vorwurf. Weil mhm. ähm, das ist... Eine sehr, sehr schwierige Situation, die die Voraussetzung, zwei gewichtige Transfers überhaupt erstmal abzufangen, abzufedern und damit was Neues zu kreieren, ist enorm schwierig und Jovic natürlich und noch viel mehr Aller. Diese beiden so zu ersetzen, auch die haben ja natürlich anscheinend auch intern, glaube ich, ein bisschen für Unstimmigkeiten gesorgt und, also keine Ahnung, was man so hört, Allerabgang abgang von einigen dann doch relativ verwunderlich, will ich meinen, kann ich übrigens auch nachvollziehen, haben wir ja schon drüber gesprochen, wie dem auch sei. Und jetzt irgendwie zu sehen, den Kader zusammenzuhalten und auch noch zu verstärken, ist eine Riesenaufgabe. Und da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut. Aber es ist auch gleichzeitig halt einfach eine Scheißsituation, wenn dann jetzt noch irgendwo anders angeklopft wird. Und da muss ich aber auch mal sagen, wir kommen ja dann auch gleich noch zu dem äh, Mannheim-Spiel. Ich finde, das sollte man nicht alles mit der Körpersprache nicht überbewerten. Wir haben bei Fußball 2000 darüber gesprochen. Ich will auch gleich in, im Laufe dieser Sendung auch noch ein bisschen näher dahingehend ausholen. Ich will nur kurz sagen, man hat am Ende gemerkt, welche unfassbare Qualität ein Ante Rebic hat. Und diese Qualität, ja, trotz einer gewissen Wankelmut, will ich meinen, die, auf die will ich nicht verzichten. So sieht's aus. Schauen wir mal, was da ähm, passiert. Wenn dann, hoffen wir mal, dass es relativ schnell jetzt dann über die Bühne geht, dass man zumindest Klarheit hat, weil dieser, diese Ungewissheit, die dann da immer irgendwie rumwabert, die ist halt auch nicht, nicht förderlich. Genau. Das sind genau diese Szenarien, die uns jetzt bevorstehen. Die Gerüchte fangen jetzt an, wir ja. wissen nicht, es gibt jetzt verschiedene Sichtweisen zu sagen, ey, wollen wir, dass das morgen durch ist, damit wir es wissen und übermorgen kommt Daniel Sturridge, was weiß ich, oder hoffen wir, dass, wenn sich das rauszögert, dass Bayern sich vielleicht noch einen anderen Plan überlegt und dass vielleicht dieser Partner, den äh, Perisic haben will, vielleicht Manjukic ist, zu sagen, okay, wir brauchen auch einen Lewandowski-Backup, keine Ahnung. Ja, passieren. ist halt echt die schwierige Frage, was uns da halt am Ende irgendwie dann mehr hilft. Also ob jetzt gerade, um jetzt auch entspannt in die Saison reinzustarten, ob das so geil ist, jetzt irgendwie noch zwei Wochen komische Gerüchte da irgendwie aushalten zu müssen. Was ich auf keinen Fall glaube, ist, dass dieser Nottransfer passiert, den Dennis da gerade eben angesprochen hat. Also ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen auf unserer Seite, die sind nicht planlos, die haben, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen drei und sechs Plänen in der, in der Schublade, die die da rausziehen und die werden jetzt nicht äh, hastisch über den Ecktisch da irgendwie äh, diese Woche noch irgendeinen Spieler verpflichten, sondern die werden sich das sehr genau überlegt haben und da jetzt sehr besonnen agieren. Weil das, das, die haben Das ist Plan, dann vielleicht von mir ein bisschen falsch rübergekommen. Nottransfer, Nottransfer Nottransfer war eher in der Hinsicht gemeint, die Aussage von ähm, Bobic war ja, es kommt auf jeden Fall noch ein Stürmer. Und zwar vor Sonntag, glaube ich, oder so irgendwas. War war ja. äh, mhm. auf jeden Fall so eine Aussage, wo ich sage, okay... Entweder es ist es wirklich schon alles in trockenen Tüchern und es wird hier äh, vorne nicht so richtig erzählt oder wird noch ein bisschen verhandelt. Meiner Meinung nach ist nur, der Nottransfer ist, äh, die Situation kann sich ja jetzt komplett geändert haben, durch eben ja, die Gerüchte okay. mit Rebic etc. Ja, okay, das heißt, es kann sein, dass die anderen sagen, wir wollen den Spieler jetzt doch halten, du dann doch unnötig viel Geld in die Hand nehmen musst für einen Spieler, weil du brauchst einen Stürmer, du kannst nicht mit äh, äh, Paciencia und Jovelic vorne spielen und äh, Rebic verkaufst du auch noch, dann wird es schwierig. Das heißt, du musst auch auf jeden Fall noch einholen und dann wird es natürlich, das ist mit Nottransfer von mir gemeint gewesen, vielleicht Geld für einen Spieler ausgeben und in die Hand nehmen, die er gar nicht wert ist, einfach nur um einen Spieler dann am Ende im Kader zu haben, der zumindest irgendwie, ja sagen wir mal, zehn Tore plus da vorne schießen kann. Das ist, denke ich, ja. auf jeden Fall dann so, dass es halt sein muss. Ne? Da bin ich auch auf Dennis Seite, da muss man das Wort Nottransfer halt verschieden interpretieren, weil trotzdem ist es für die Eintracht ein Nottransfer in dem Sinne, natürlich kann man jemanden auf dem Zettel haben, Wäre auch fahrlässig, wenn man das für Rebic nicht hätte, weil diese Gerüchte gibt es schon immer. Ja. Nur ist es ist in dem Sinne ein Nottransfer, weil du ja wahrscheinlich trotzdem eher Rebic hätte behalten wollen. Und dann einen anderen Plan aus der Schublade holen willst. Und was mich ein bisschen unruhig macht, ist, dass wir auch schon gemerkt haben, dass in diesem Sommer auch viele Dinge nicht haben nicht funktioniert. Also Marvin hat es angesprochen, wenn der Plan wirklich konkret war, Boateng und Balotelli zu holen. Die sind jetzt nicht da, ist aber auch kein anderer da. Max Kruse ist auch nicht da. Nicht, dass ich jetzt unbedingt diese Spiele hätte haben wollen. Ich sage nur einfach, das vom zeitlichen Ablauf her, das trotzdem nicht ideal ist, dass du fünf Tage vor die Bundesliga losgeht, erst Stürmer Nummer eins nicht da hast. Und wenn jetzt Rebic auch noch geht, dann ist das trotzdem keine ideale Situation. Und natürlich hat Marvin recht, wenn er sagt, das ist eine schwierige Situation. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Schuldfrage komplett ausblenden, ist das keine ideale Situation, gerade im Sturm. Muss ich ehrlich sagen, bei allem Respekt vor Paciencia, ja. Er ist weiterhin nicht mein Stürmer Nummer eins. Und wenn Revic jetzt noch geht, würde mich das schon ein bisschen nervös machen, weil so eine Bundesliga-Saison geht auch schneller los, als man denkt. Also du bist dann erster Spieltag, zweiter Spieltag, ein Transferfinder zu dritter Spieltag, der neue Stürmer kommt, spielt vielleicht nicht direkt, zack, vier, zack, sind fünf Spiele um. Du hast du auch noch europäisch gespielt und hängst dann, wenn du Pech hast irgendwie, weil du halt auch merkwürdige Auswärtsspiele teilweise hast, hängst du halt so ein bisschen, ja, da ich habe einfach keinen Bock, dass die Eintracht den Bundesliga-Start verschläft, weil wir haben es ja hier schon, als, du, als wir über den Spielplan geredet haben, schon gesagt, das ist trotzdem wichtiger, als man vielleicht in der Situation dann noch denkt. So die ersten Spiele irgendwie kannst du schon dich irgendwo zumindest im Mittelfeld festbeißen, genau. dass du dann wirklich, und den Herbst werden wir, glaube ich, diesmal wirklich erleben, dass du diesen Durchhänger leicht verkraftest und diese ganzen Dinge, die jetzt noch passieren, tragen dazu nicht bei. Es ist echt, mich nervt es hart. Weil ich eigentlich so geil, Mannheim habe, haben wir noch gedreht und Pokal, du siehst es bei anderen Bundesligisten. Und jetzt, ja, guckst du nach rechtem Auge irgendwie in die Ausfahrt Rebic und denkst, fuck, Alter. So von wegen, keine Ahnung. Wir hätten uns das ja wahrscheinlich noch gefallen lassen, dass wenn wir gesagt haben, ey, wenn jetzt noch zwei Wochen irgendwie rumgegeiert wird wegen dem, zwei, noch ein Stürmer, dann ist wenigstens Rebic da. So, ja. keine Ahnung, dann spielt er mal mit Rebic und Pacencia oder Rebic und Kamada oder Juwel spielt eine zweite Halbzeit, das wäre ja schon gegangen. Wenn Rebic jetzt noch geht, da müsste ich erstmal schlucken. Also, muss ich schon sagen. Wenn wir jetzt das Heimspiel gegen Hoffenheim mit ja. Paciencia und Jovelic bestreiten würden, wär, fände ich das überhaupt nicht ideal. Gerade weil, wenn du dann neue Stimme holst, die sind ja auch dann erstmal hier. Also, die kommen ja nicht rein, sagen, Gute, ich spiele sofort mit, klappt sofort alles, Trainer kenne ich, alles gut, Pam. Ist ja meistens nicht so. Ja, ja. genau. Ja. ja das ist du, völlig ausgeblendet. Sorry, Marvin. Nö, ne, nee, nee, alles gut. Also, ich. Äh, äh, Dennis, mach ruhig weiter, danke dir. Ähm, was wir ja hier völlig ausblenden, ist noch die Situation formtief und verletzungs- Pech, was dir auch noch haben kannst. Also sowieso den Kader mit schon einem Superstürmer zu, oder einem, einem Favorite-Stürmer Nummer 1, der im Endeffekt funktioniert, ist ja schon super gefährlich. Das ist ja auch die Situation, die äh, wir sehen, dass bei Bayern wo alle, oh Gott, Lewandowski hat sich gerade an den Knöchel äh, gegriffen, wir sind eigentlich am Arsch, äh, weil äh, wir keinen Ersatz haben. Das ist ja so eine, so eine Misere, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, wir haben ein bisschen... Ausmal. Wir können vielleicht auch mal, gerade das, was wir eigentlich gehofft haben in der Saison, dass wir vielleicht mal ein bisschen das System, den nächsten kleinen Schritt, dass wir vielleicht mal äh, in zwei Systeme spielen können, dass wir nicht so leicht auszuschauen sind. Jetzt bin ich froh, wenn wir ein System haben und ein Stürmer geiles und der dann auch noch verletzungsfrei bleibt und im Idealfall noch eine gute Form hat. Aber das sind schon sehr viele, wenn, wenn, wenn, wenn, wenn, dann ja. bin ich zufrieden. Äh, das ist wirklich ein bisschen kotzig. Und wenn ich dann noch die Situation sehe, dass am Ende vielleicht noch ein Stürmer ist, den ich da auf jeden Fall gar nicht als Nummer eins sehen will, dann muss ich wirklich sagen, das kann eine heiße Saison werden, auf jeden Fall. Also hoffen wir einfach mal, dass jetzt einfach ja. alles klappt noch. Und die Sache ist halt die, und jetzt nochmal ganz kurz dazu, ich finde, dass der Kader wie der von der Eintracht momentan zusammengestellt ist, der gefällt mir echt gut. Ich finde, wir haben eine, eine große Fall. Anzahl von wirklich super Backups, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden, mhm. wo ich sage, okay, da hat der, jeder hat so seine eigenen Qualitäten. Mir geht es aber auch so ein Stück weit darum zu sagen, dass, wir, dass ich im Sturm einfach Leute sehe, die gut sind und wo ich auch auf jeden Fall aufgrund der, allein aufgrund der Länge dieser Saison fest davon ausgehe, dass jeder zu seiner Einsatzzeit kommt. Mhm. Aber die Dichte da vorne ist mir einfach zu gering. Und gleichzeitig will ich so auch auf jeden Fall vermeiden, dass ihr jetzt in die Drucksituation gerät. Und jetzt als Stürmer Nummer zwei der schon performen muss. muss. Ja. Und das ist mir halt einfach ein Stück weit zu viel. Deswegen wünsche ich mir zum einen ein Verbleib. Irgendwie, vielleicht ist es irgendwie möglich. Ich glaube, ich glaube er hat eine sehr große Fan-Community hier bei der Eintracht. Also ich mhm. glaube, das hat über die Jahre auch aufgrund seiner unfassbaren Verdienste hat wirklich gut funktioniert. Ich wünsche es mir, dass er doch bleibt und dass wir da noch einen mindestens dazu bekommen, der ein bisschen mehr Breite, und so viel Breite ist es nicht, ein bisschen mehr Breite reinbekommen, weil wie gesagt, so viel Breite ist es gar nicht, da vorne sind wir durch einige Abgänge echt dünn besetzt. Gerade in der Spitze. Wir haben auch in der Jugend niemanden, den wir ranziehen können. Mhm. Ja, Nikolai Müller wird, da müssen wir gar nicht, da muss ich jetzt gar kein Weissager sein, Wahrsager sein, der wird nicht mehr spielen. Das heißt, du hast mit Rebic, Paciencia und Joveli jetzt nur drei Stürme aktuell im Kader. Und das ist einfach ein, das bisschen, ein bisschen arg zu wenig. wenig. Ja. Ja. ja, klar, du ja. musst halt ja. immer davon ausgehen, dass einer mal irgendwie verletzt ist, einer gerade irgendwie nicht so einen geilen Lauf hat. Dann ja. wird halt schon eng. Dennis? Nee, danke mal, das ist genau das eigentlich nochmal schön, auch nochmal die ganzen Punkte, die wir eigentlich jetzt hier auch so versucht haben, so ein bisschen rauszuarbeiten, nochmal super zusammengefasst. Genauso finde ich es auch, dass es entsprechend der Kader generell, und da nur damit auch, das ist ja auch immer wichtig, dass die Leute nicht sehen, oh, die meckern hier auf höchstem Niveau, die können doch froh sein, dass sie so ein Kader haben. Der Kader ist generell geil und auch wirklich, gefällt mir wirklich an ganz vielen Stellen super gut, aber mhm. wie, wie du es gesagt hast, Sturm Tatsächlich ein Sorgenkind und wir wissen es, wie es ist. Du brauchst im Endeffekt vorne auch ein bisschen Alternativen, damit du auch mal ein Formtief, damit du mal ein Verletzungspech, damit du auch mal einfach ein System umstellen kannst und das sehe ich momentan auch noch nicht und ja, da wird es halt schwierig, tatsächlich äh, die Punkte zu holen, die wir uns in der nächsten Saison wünschen. Schau mal einfach mal. Ja, genau, und das Gute ist halt, wir wissen es ja jetzt schon. Das ist ja das Gute, weil wir haben jetzt schon so also nicht so viele, aber wir haben jetzt schon ein paar Pflichtspiele bestritten. Ja, das sind jetzt, glaube ich, vier Pflichtspiele. Ne? Also zweimal, zwei, nee, dreimal Euroleague, einmal, genau, dreimal Euroleague-Quali, einmal ähm, Pokal. Wir haben jetzt schon vier Pflichtspiele bestritten yes. und haben da schon festgestellt, ja, okay, in ja zu Hause komplett geregelt. Aber so hier und da, das ist noch so ein bisschen zu wenig. Ja. Da fehlt noch ein bisschen mehr Durchsetzungskraft. Vielleicht am Boden passieren es ja nicht genauso gut wie in der Luft. Ja, vielleicht müssen wir da noch was tun. Und genau das ist der Punkt. Wir wissen es, Wir rennen also erstens nicht sehenden äh, sehen in Augen ins Messer. Das glaube ich nicht, weil die Verantwortlichen wissen, was da ist. Auf der anderen ja, Seite blöde. sind wir nicht unwissend. Da muss halt jetzt nur gehandelt werden. Ja. Aber da ab zumindest ich das Vertrauen, dass, wie gesagt, man da die Pläne in der Schublade hat und glaube ich da auch bei dem einen oder anderen mit den Gesprächen schon relativ weit ist. Wie du schon gesagt hast, bei dem Thema Balotelli und Boateng war man ja schon relativ weit, da hat es nachher an Kleinigkeiten irgendwie gelegen und ich glaube, dass man da mindestens noch eine andere Alternative gerade eben hat, wo man auch schon relativ weit ist. Also ich glaube, wenn ein Bobic sagt, da passiert noch irgendwas jetzt in naher Zukunft, dann vertraue ich dem mehr, als wenn sich ein Höhnitz hinsetzt und sagt, wenn sie wüssten, wen wir schon alles verpflichtet haben. Ja, also. Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber <lacht> lasst uns mal... Ja, sorry, Basti, wolltest du nur sagen? Nee, ich wollte nur, ja. mich bei Uli Hönes lustig machen. <lacht> <lacht> ich Merk schon, Lust. Du schon, du bist schon langsam in Fahrt, heute habt ihr ja 93 Aufnahmen, die kommt dann wahrscheinlich auch heute oder morgen Nacht oder so, also da geht es dann wahrscheinlich auch weiter, aber der Chancentod hat uns bei Twitter geschrieben und da wollte ich jetzt nochmal gerade in die Runde nehmen, wenn wir schon über, ähm, wenn wir schon über Stürmer reden, dann nehmen wir jemanden, der Chancentod heißt, mit rein. Das ist <lacht> <lacht> <lacht> Genau das. Und der hat gesagt, bis ich Manager-Spiel, Wenn ihr 20 Millionen Ablöse als Eintracht hättet, welchen Stürmer würdet ihr verpflichten? Was kostet der Dolberg da von Ajax aktuell? Du könnte sich in dem Bereich bewegen. Gell? Dann hätte ich gern den. Da, war das jetzt zu schnell? Nee, nee, nee. nee. Ich, also ich denke drüber nach. Ich nah, überlege nur, in, weil Sturridge würde keine Ablöse kommen. Den würde Würde keine Ablöse kosten, Aha. deswegen hätte ich den jetzt in meine Betrachtung nicht mit reingezogen. Fände ich auch einen mega geilen Transfer. Wenn, wenn ähm, aber der wenn Verletzungsfall der, bleibt, wäre das echt. Ja, okay, aber wenn dann, der ehrlich. vertragslos ist, dann kostet er ja nichts und dann könnte man an Kaspar Dolberg auch noch holen, wenn man noch 20 Millionen hat. Aber dass Kaspar Dolberg andere andere Ziele hat als der Eintracht, oder? Ja. ja, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, wenn ich 20 Millionen habe, wen würde ich holen? Und das wäre in der Tat meiner, der mir in der Preisklasse momentan einfällt, wo ich sagen würde, finde ich unfassbar gut, wenn der bei uns kickt. Okay, dann würde ich versuchen, einigermaßen realistisch zu bleiben. Und würde mhm. Gaetan Laborde ganz interessant finden. Ja, der zuletzt äh, ja, auch bei äh, Laborde, Gaetan Laborde letzte Saison auch bei Bordeaux gespielt. Ähm, nee, vorletzte Saison. Letzte Saison bei Montpellier und hatte einigermaßen einen ganz guten Torriecher, muss ich sagen. Ähm, das würde mir gar nicht so, so schlecht gefallen, würde ich meinen. Also das wäre das wär eine ganz interessante Option, da gab es auch mal Gerüchte um den, das ist jetzt kein Transfer, wo du sagst, ah, aha, aha, aber das ist auf jeden Fall ein Transfer, wo du denkst, oh, interessant, da könnte die Eintracht ähm, da könnte die Eintracht trotzdem weiterbringen halt. Ja. Okay. Ich habe noch einen ablösefreien. Äh, Lorentz hat glaube ich auch keinen Vertrag, ist zwar schon 33, 34, aber meine Güte für ein Jahr. Mhm. könnte man ihn auch nehmen. Ich habe gestern im Scherz gesagt, wenn ihr Eintracht Mandzukic oder Jeko holt, dann spiele ich nur noch Fußballgolf und dabei bleibe ich. Ja, geil. Mandzukic wäre natürlich auch ein geiler Transfer. Ja, das wäre ja auch geil, ja. Das, das Ding ist, Bas, will einfach so Fußballgolf spielen. <lacht> ich Grund. Ich Kurz sagen, sagen, <lacht> das kriegen wir auch so irgendwie dann hin. Dann hätte ich, aber dann hätte ich, glaube ich, leichtere Transfer-Targets genommen als Jeko und Mandzukic, wo ich bei beiden damit nicht Rechne, dass sie kommen, aber wir dürfen ja Manager spielen, von daher. Ja, Offenbar ist ja lustig. Momentan, Gerüchte, also es gibt ja so viele Gerüchte. Ich meine, ich weiß noch, als irgendwann zwischenzeitlich mal der Morelos von Glasgow irgendwie ein heißes Eisen war mit einer fabelhaften Ablösesumme, dann haben wir ja jetzt zuletzt einmal, gab es irgendwie mal Bars Dost oder so, ja, auch ein Spieler, der ja anscheinend irgendwie weg könnte, also da tut sich so viel und alles sind gute Nummern, also sowohl der eine als auch der andere, ich glaube, dass zum Beispiel der Morelos, er ist halt ein kranker Typ, ne? also der würde halt auf jeden Fall zünden, der hat jetzt auch schon in der Euroleague-Quali wieder fünf Tore in fünf Spielen geschossen, mhm. also das ist ein absoluter Brecherspiel, gerade bei Glasgow Rangers, die ja, naja, nicht ganz oben anzusiedeln sind äh, auf, äh, auf dem internationalen Parkett, vielleicht kann man da nochmal eine Aktion starten, wer weiß es schon, aber das wären alles halt richtig geile Nummern Vielleicht hätte ich, würde ich sogar den sogar noch eher verpflichten als den ange, angesprochenen ähm, Franzosen. Naja, also Wie das ist die erste Frage. Hm? Genau, genau, aber jetzt mal weg von den 20-Millionen-Ablöse. Wie ist, steht ihr denn zu diesem Toson-Gerücht eigentlich? Cenk-Toson zur Eintracht, äh, äh, eventuell... Zwiegespalten hm. wäre meine Antwort. Ja, die würde ich auch übernehmen dann. Okay. Einfach, weil er verletzt ist oder einfach, weil er vom... vom ähm, Für mich vom ist das nicht, so nicht der Stürmer-Typ, den wir brauchen, meiner Meinung nach. hätte ich jetzt, auch nicht. Ehrlich, jetzt auch nicht. Ein bisschen mehr Körper, ja bisschen ja, mehr ja. Wucht. Irgendwie. Ist sicherlich auch ein guter Kicker und man hat ja auch eine gewisse Eintracht-Vergangenheit, aber wäre jetzt auch nicht der, wo ich jetzt mir die äh, 10 bis 15 Tore jetzt da großartig von erhoffen würde. Also die Sache ist die, du kannst ja wunderbare Geschichten mit dieser ganzen Kausa erzählen. Auf der einen Seite ist Cheng Tosun jemand, der immer den Fokus immer noch auf der Eintracht hatte, der ist weggegangen, weil äh, verantwortliche Knallköpfe, das muss ich mal ganz klar so sagen, nicht seinen Wert erkannt haben in der Zeit, in der wir kaum wirklich gute Stürmer hatten. Er ist dann weggegangen, äh, in die Türkei hat sich da Neu erfunden, ist dann zu einem, erst zum Stammspieler und dann zum Nationalspieler geworden, hat bei Besiktus wunderbar guten Fußball gespielt und ist wirklich auch zu einer Größe geworden, ist dann nach England gegangen. Aber bei Everton muss man halt auch sagen, hat es zuletzt einfach nicht funktioniert. Natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und ähm, er ist halt, und das ist genau der wichtigste Punkt, den Basti eben angesprochen hat, halt nicht der Brechertyp, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es genau unser Mann ist. Der ist, glaube ich, 1,81 Meter oder 1,83 Meter, ist eher schlaksig unterwegs, also, also nicht so 1, ganz körperlich. 1,83, siehst du mal um zwei Zentimeter. Das ähm, ist nicht Zeit, genug teilweise. Ja, ja. Ja. Nee, ist nicht so genau das, also gerade wenn ich denke, dass Allaire jetzt weggegangen ist, so ne? von der von der warte, da wirst du kaum an anderen finden, da passen auch die anderen Spiele äh, nicht in die Kategorie, die ich angesprochen habe. Ich glaube, Morales ist, glaube ich, noch viel kleiner, äh, äh, Morelos ist noch viel kleiner, aber... Ähm, aber halt nochmal, hat eine andere Durchsetzungsfähigkeit, eine andere, auch eine Torte, äh, andere, ja, wie soll ich sagen, mehr Tore erzielt in der letzten Zeit. Und deswegen, ich würde die Geschichte irgendwie lustig und gut finden, vor ein paar Jahren hätte ich das total gefeiert. Auch vielleicht unter anderen Umständen würde ich das heute noch feiern, aber jetzt so als, und er ist ja ein Stück weit dann der Heilsbringer, das hört sich jetzt ein bisschen zu krass an, aber in dieser Position liegen viele ja. Hoffnungen. Und ich will diese nicht enttäuscht sehen. Morelos 1,77. Wenn er, Sehr wenn er bei geguckt. Wenn, <lacht> <er, lacht> <lacht> wenn er der, der zweite wäre. Also wir müssen ja darüber sprechen. Ja, wenn das, wir könnte jetzt für, ich, das könnte ich mir wiederum vorstellen. Wenn, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Rebic geht, brauchen wir jetzt zwei, da sind wir, uns ganz, da sind wir uns einig. Und die müssen auch ja. beide vom selben Kaliber sein. Also ja. Das ist echt eine heikle Geschichte. Wenn, die ganze Zeit sind wir davon ausgegangen, dass Rebic bleibt und die Verantwortlichen auch und haben trotzdem gesagt, es kommt noch ein Brecher. Mhm. Und wenn die tatsächlich mit Balotelli verhandelt haben, dann hatten die das ja auch vor. Zu sagen, okay, du willst einen Ankerpunkt da vorne noch haben, Rebic kann auch mal ein bisschen auf die Außen ausweichen, blablabla, zur Not, auch auf der Zehn spielen, wie wir gesehen haben. Mhm. Und Rebic geht jetzt, dann brauchst du vorne zwei Kracher, Dann kannst du sagen, okay, dann holen wir Tosun und Sturridge zum Beispiel. Oder, oder, also. Dabei. Weil dann ist Tosun einer, wenn er dann der zweite ist, der vielleicht als Rebic-Ersatz in Anführungszeichen kommt. Und man ist sich sicher, der hat jetzt auch, glaube ich, schon wieder auf der Bank zumindest gesessen, dass er einigermaßen fresh wieder ist wo er die Vorbereitung verpasst hat, dann ist er vielleicht einer, der uns dann ab Spieltag 7 helfen kann. Er ist aber trotzdem nicht das, was wir gesagt haben, dass wir den Stürmer Nummer 1 weiterhin brauchen, suchen, haben wollen. Der muss halt direkt da sein eigentlich. Das kann sogar, das kann sogar, ich habe auch so dieses Modell im Kopf, das kann sogar irgendwie ein Spieler sein, der über unserem Niveau ist, wie Vallejo damals, dem wir halt ohne Kaufoption einfach ausleihen, weil der irgendwo runtergefallen ist oder irgendwie ein Jahr mal gepackt werden soll, was weiß ich, das kann ich auch noch irgendwie in die Verlosung mit reinwerfen. Und natürlich, liebe Grüße an Herrn Mitchell. wissen wir, was Handgeld sind, aber das war ja hier nicht die Frage. Das ist gar die Frage, wenn wir 20 Millionen verbraten <lacht> Natürlich ist mir klar, dass Sturridge nicht so klar. ich will auf jeden Fall zu Eintracht das gibt mir kein Geld. Ja, ja der, der, wird, der wird jetzt auch nicht für ein allzu kleines monatliches Gehalt da auflaufen. Also das der ist alles klar, aber das war, war ja nicht die Frage vom Chancentod, ja, ja, sondern es ging darum, ich darf hier bei Manager-Spiel spielen und ja, 20 ich. Millionen rausballern. So. Das war ja die Frage, so. was wir mit den 20 Millionen machen, also da ging es ja schon konkret um Transfers, aber ja, genau. Naja, nee, das ist es. Also ich finde, da sind ein paar spannende Namen dabei. Verifizieren können wir davon leider nicht so wirklich viel. Aber ähm, ich denke, das ist auch eine Frage, die man irgendwie erlaubt sein muss. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Frage vom äh, Chancentod, die würde ich dann weiter hinter, hinten anspielen äh, stellen, Und zwar gerade, wenn es um dann ähm, das Spiel in Mannheim geht. Genau, bevor wir zu dem Spiel gegen Mannheim kommen, müssen wir natürlich zumindest kurz gegen, äh, über das Spiel gegen Vaduz äh, äh, sprechen. Ein, ich würde jetzt mal sagen, ein deutliches äh, 0 zu 5 für die Eintracht. Ihr wart vor Ort in dieser malerischen äh, Kulisse. Erzählt doch mal so ein bisschen zumindest von eurer Reise, weil ich glaube, über das Spiel brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber reden, aber zumindest die Reise und die, wie die Stimmung vor Ort war, würde mich interessieren. Ja, ich habe so ehrlich gesagt aktuell das Gefühl, dass wir relativ viele äh, wunderbare, relaxte Auswärtsfahrten äh, äh, vor uns haben, äh, beziehungsweise äh, schon hinter uns, aber vielleicht noch vor uns, aber auf jeden Fall jetzt erstmal hinter uns. Sorry, ich kann manchmal vorne und hinten nicht ganz trennen. Ähm, äh, das, äh, also die, sowohl Tallinn als auch jetzt war, waren einfach wunderschöne Reisen, wirklich tolle Reisen. Schöne Orte auch, ja. Schöne Orte und alles in der Relaxo-Atmosphäre, ne? Alles in der gute Laune-Atmosphäre, alle gut gelaunt. Wir fahren dahin, keine Polizeikontrollen, kein Stress, alles relativ freundliche Leute. Man manchmal ist der Preis für ein Bierchen ein bisschen teurer als anders. Aber wir haben überall Sommer, Sonne und geilen Kick gehabt, muss man echt sagen. Und das war also für mich diese Atmosphäre, ich würde da jetzt nicht ganz gerne wohnen wollen, denn was du dazu, ist, ist mir zu klein. Aber allein diesen Ground gemacht zu haben, dieses Stadion, hm. viel, wie viele tausend Leute passen rein, keine Ahnung. Ich glaube, wenn die, wenn die normalen Liga-Betrieb haben, war es irgendwas um die 8000 und in der Euro League, weil ja keine ja Stehplätze sind, waren es irgendwie 6200 oder irgendwie, also recht, ja. Ja. echt klein. Geil. Und es war so schön zwischen äh, zwischen einem wunderbaren Sonnenschein, äh, siehst du auf der einen Seite die Berge, der Rhein ist direkt an, direkt in der Nähe, wir waren am Rhein. Und auf der anderen Seite wieder ein Berg, schönes Wetter gewesen und irgendwie so ein relaxter Fußballkick, wo du dir gen genüsslich das ein oder andere Bierchen zischen kannst. Ja, es ist super. Also äh, wirklich, das ist eine der schönsten Auswärtsfahrten von, also so, so von, von der Ortschaft auf jeden Fall gewesen, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen, das ist halt was ganz anderes als dieses, haben wir ja schon, glaube ich bei Tallinn auch gesagt, du fährst auch nicht mit diesem absoluten Anspannungsdruck, den du als Fan natürlich auch hast, dahin. Also ich war, glaube ich, in Mailand viel, viel, viel nervöser, in London sowieso und in Rom dann auch und das sind halt trotzdem so, Du ohne arrogant zu wirken, denkst du schon, okay, man könnte hier zumindest gewinnen. Und so fährst du dann auch dahin, wenn das Spiel dann auch so schnell so läuft, dann ist genau was Marvin sagt, da ist ein Stadion und wenn du über die Anzeigetafel schaust, sind da irgendwelche Berge, du kommst in Städte, wo du sonst nicht unbedingt irgendwie direkt hinkommen würdest, die Leute sind entspannt, das Wetter war geil, wir waren wie gesagt am Rhein, ich fand das richtig geil. Also lustige Aktion hat ja auch jeder mitgekriegt, dass dann irgendwie die Leute noch Zeit hatten und dann irgendwie so ein örtliches Beachvolleyballturnier gehijackt haben, <lacht> Geil. wo dann noch eine Sondertribüne aufgebaut wurde, Bier nachbestellt wurde, absolut, fried <lacht> absolut friedliche Stimmung auch, also so irgendwie lustig und die Leute vor Ort fanden es cool, du hast keinen einzigen Polizisten gesehen, also auch nicht irgendwie gar nichts, Okay, war wirklich alles sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gechillt, vielen Dank nochmal, Grüße an Julian, und unseren Fahrer der hat das ja. wirklich auch super abgerissen, dass wir da irgendwie fünf Stunden hin, vier, viereinhalb Stunden zurück, also das war nicht so schlimm, wie man das sich hat vorgestellt vor. Mhm. Und wie Marvin schon sagt, das mit Briga, mit Tallinn und jetzt war Dutz und hoffentlich Straßburg noch, das sind ja unabhängig vom Fußball auch schöne Städte, die du, glaube ich, mit Spaß auch einfach so mit deinen Kumpels bereisen ja. könntest, würdest. Ja. Wenn dann noch die Eintrachter spielt und gewinnt und du coole Leute hast und viele Leute triffst, das Bier auch gut schmeckt, dann gibt es schlimmere Momente im Leben eines Eintracht-Fans. Ja, das das, das, das Thema mit an. Straßburg sollte ja jetzt eigentlich auch nicht so das Große jetzt mehr werden, also zumindest auf unserer Seite nicht. Ja, erstmal abwarten. Ne? Das ist jetzt ein 1 zu 0. Ich habe schon andere Spiele in die andere Richtung laufen sehen. Ja? Aber klar, es kann natürlich, äh, es ist sehr realistisch. Straßburg. Es wäre ja auch wieder ein interessantes Los. Auch, auch wie, wie gesagt, die ein bisschen kleineren Städte auch so mal ein bisschen erreichbar. Aber wie gesagt, schön, dass du noch mal Julian gegrüßt hast, Basti. Ähm, super, dass er uns dann auch zurückgebracht hat. Auch zu später Stunde. Das ist alles nicht selbstverständlich. Wir haben das innerhalb eines Tages, haben wir das abgerissen. Mhm. Also es, war, es war im Endeffekt eine runde Kiste. Und ich finde es total schön, dass wir momentan die Chance haben, mit der Eintracht auch die die kleinen Orte äh, oder die kleineren Orte in Europa äh, zu sehen. Wie gesagt, Riga, Tallinn und jetzt auch das. Ähm, das ist cool. Das ist ein sehr guter unterschiedlicher Punkt zu den Städten im letzten Jahr. Könnte von mir auch so weitergehen. Dann nehme ich auch mal eine kleinere Großstadt wie Straßburg. <lacht> ja, das ist halt auch geil. Geil, wie die Stimmung halt trotzdem auch dort vor Ort ist. Die ja. Äh, ja. Leute freuen sich ja auch auf die Eintracht. fans ich äh, habe bisher auch nur Positives im Endeffekt als, als Nachbericht äh, von dort gehört. Also die waren ja alles sehr zufrieden. Ich weiß nicht, was hat denn ein Bier vor Ort gekostet? Weil äh, ich, das glaub, hätte die, Gastrono ich den Fragen die Gastronomen waren äh, auch wohl sehr, sehr mit dem Umsatz zufrieden, ihr habt schon gesagt, nachbestellt, nachgeordert, <lacht> leer getrunken, ähm, trotz äh, relativ hoher Preise, oder? Wie, wie, wie war das denn vom, vom Preislichen eigentlich da unten? Wir, haben, wir sind natürlich in den Supermarkt gegangen und haben uns Erstmal vor der Grenze, also in Österreich haben Schon wir mal eingedeckt. noch eingedeckt mit und überraschend im Supermarkt dort war es gar nicht so teuer. Da konntest okay. du dann auch irgendwelches billig Bier kaufen. Und im okay. Stadion hat es glaube ich 5 Euro gekostet, wenn ich mich erinnere. Ah, ne? Kostet ja. bei uns auch, oder? Ich wollte gerade sagen, da bist du jetzt. Ja, in den deutschen muss man Pfadernier, sagen, so Zeit von Naramark und so ist das dann auch nicht mehr so krass. Also ja, ja. Also von daher. Es war nicht so krass wie erwartet. Wir waren vorher auch beim Asiaten Natürlich war das teurer als hier, aber das war jetzt nicht so dramatisch, wie was man vorher gehört hat, wo Leute von Lasagnen erzählt haben, die 28 Euro gekostet haben. Also genau. Die, die wirst du wahrscheinlich da auch kriegen, die wirst du Ganz wahrscheinlich du kriegen, aber auch in Deutschland ja, kriegen. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ja. so ungewöhnlich. Natürlich ist es dort teurer, aber es ist, glaube ich, nicht so dramatisch, wie das vorher gemacht wurde. Und Marvin schon gesagt hat, so lange waren wir nicht da, als dass das irgendwie uns in die Privatinsolvenz getrieben hätte. <lacht> noch nicht. nicht, noch nicht. Ja, und gut, das ja kann natürlich in der Summe dann kommen. <lacht> ja, genau. Auch wieder ins Halbfinale kommt, wird es langsam eng. Haben. Marvin und ich waren es auch schon drüber unterhalten heute. Ja. Hast du die Nummer von Peter Zwegert schon irgendwo bereitliegen Und Nein, hast du schon eine, eine Flipchart rein. in deinem Wohnzimmer aufgestellt? Mhm, ja, da ich reicht du ich dubiose Geschäfte. Okay. <lacht> ja. Also... Vielen weiß, Dank dann an, an alle Leute an Auswärtsfahrt. Das war echt eine schöne Angelegenheit. Ja. Selbst die äh, Presse dort hat sich ja auch gefreut, die Ansässige, also was, was man dann im Nachgang noch mitbekommen hat, war das ja okay. auch ein positives Feedback, wo dann auch gesagt, oh, Frankfurt über Renz war, war Dutz aber alles in freundliche Art und Weise. Ich glaube, das sind schöne Bilder gewesen und für uns eine geile Auswärtsfahrt. Ja. Ich hätte vielleicht sogar noch eine Nacht drangehangen normalerweise. wäre eine ganz coole Möglichkeit gewesen, um äh, mal nachts noch ein bisschen in Vaduz zu feiern und wahrscheinlich um zwei irgendwo in einem Feld in der Nähe des Rheins äh, halb voll zu liegen und äh, die in die Sterne zu gucken und äh, über die Sinnhaftigkeit dieses Lebens nachzudenken, auch ganz gut Also insofern. Okay. Es, <lacht> Nur gut, ich hier, ich jetzt, wird's wird's wert, jetzt wird's tiefgründig. Jetzt wird's tiefgründig. Ja, das ist meine Pommes. So, ja. weiter mal. Genau, also, das war das Hinspiel, das Rückspiel folgt dann äh, quasi übermorgen von heute oder wenn ihr das morgen hört, dann äh, in knapp 24 Stunden. Ähm, wir spielen Donnerstag 20.30. Parallel findet dann auch eben das Spiel von äh, Straßburg statt, wo es ja wesentlich enger aussieht, zumindest nach dem Hinspiel als bei uns. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht so wahnsinnig großartig drüber ähm, zu sprechen. Wir haben allerdings auch zu dem Rückspiel, was ich jetzt hier gleich mit abhandeln möchte, eine Frage vom Abseitsläufer bekommen. Und zwar die Frage, was wir glauben, ob Hütter jetzt nicht nur... Bei den Spielern wechselt, sondern auch gleichzeitig mal so ein bisschen Systemtest äh, vollzieht und vielleicht auch dann das, den komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel mal nutzt, um mal so ein 4-4-2 auf den Platz zu stellen, um zu gucken, wie das so anläuft. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Okay. Nee, ich vor der Bundesliga nicht mehr. Das ist wie wenn du, nicht, ja. das ist genau das Gleiche, wie wenn du in einem Länderturnier WM, EM ja. die ersten beiden Gruppenspiele gewinnst. Genau. Im dritten Gruppenspiel anfängst da irgendwelche schon und Tests zu machen mhm. Genau. und dich dann wunderst, dass du im Achtelfinale ausscheidest. Es kann jetzt noch nicht das Ziel sein, Spannung rauszunehmen. Das muss dann, die Länderspielpause ist auch nicht so weit weg. Mhm. Also das sollte jetzt alles noch zu managen sein. Ich glaube, über solche Sachen reden wir dann im Herbst, dass wir müde sind und tauschen. Ich glaube nicht, dass, ich glaube ehrlich gesagt, das werden wir diese Saison sehr, sehr selten auch sehen. Also ich glaube, hm. dass Hütter sich in der Vorbereitung, wie man sieht, entschieden hat, wir we'll go with Hasebe erst nochmal. Ja, nicht nur mit Hasebe, sondern es wäre für mich auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor, auch wenn wir jetzt schon vier Pflichtspiele hinter uns haben, ich finde die Automatismen in den Abläufen ja. und gerade in diesen Passwegen funktionieren noch nicht. Und jetzt einen Systemwechsel zu machen, um das zu testen, Bringt dir da einfach nur den ganzen Laden durcheinander. Ich würde das gleiche System und ich würde auch nicht so krass durchwechseln, einfach um die Chance zu haben, dass vor dem Bundesligastart am Sonntag diese Automatismen da noch, schwieriges Wort, ähm, noch ein bisschen mehr ihre Leichtigkeit finden, noch so ein bisschen mehr in den, im Muskelgedächtnis sind, weil gerade an dem Sonntag, an dem Spiel gegen Mannheim, wo wir ja gleich noch dazu kommen, hat man schon gesehen, das läuft doch nicht so ganz rund. Ja sind, glaube ich, tatsächlich eher feine äh, Unterschiede, die da gemacht werden in der Aufstellung. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man Durm anfängt, statt da Costa auf der Seite, weil äh, hat er ja auch nicht schlecht gemacht gehabt jetzt hier. Äh, oh, Aber jetzt wollen wir ja nicht schon über Mannheim sprechen. Nee, ähm, noch nicht. Deshalb. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, situationsbedingt schon gewechselt wird. Ein Systemwechsel, denke ich aber auch, genau wie er sagt, das wär, wäre zu früh, wäre zu viel und würde einfach nur unnötig Unruhe reinbringen. Und ich denke, dass tatsächlich die Situation von den Spielern her ähm, momentan auch noch ein Findungsprozess ist. Ein Kamada ist auch erst jetzt frisch wieder zurückgekommen. Äh, du hast im Endeffekt da sowieso einen Chor, der äh, jetzt eine tragendere Rolle spielen soll. Das ist, denke ich jetzt, dass die Spieler sowieso so ein bisschen den Faden, René, da gehe ich voll mit dir, die brauchen noch so ein bisschen die Spiele, die brauchen ein bisschen die Eingewöhnung, die Laufwege passen manchmal noch nicht ganz, die Passe, äh, Pässe kommen auch noch nicht so an, wie sie sollen. Ich denke, jedes Spiel, jede Minute, die die zusammen dann auf dem Platz stehen, bringt denen ein bisschen mehr Sicherheit und dann solltest du im Endeffekt das alles mit ein bisschen Tempo, vielleicht auch wenn wir dann noch ein, zwei äh, ja, Tore gemacht haben und mal gezeigt haben, dass es funktioniert, dann kann man auch sicherlich noch mal ein bisschen durchwechseln. Mhm. Aber ansonsten würde ich da jetzt einfach ganz normal rangehen wie bei jedem anderen Spiel auch. Ja. ja. Denke ich auch so. ja. Ein paar Wechsel würde ich trotzdem machen, also weil wir ja schon. Ja, was, das bedeutet. ist ja was anderes. Ja. ja also aber per <lacht> Positionsgetreue Wechsel ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein, ein Marco Rusma ein Euroleague-Spiel noch mal macht. Ja? Ähm, das ist jetzt gegen Dutz. kannst du das jetzt auch noch mal bringen oder so. Ja. Gleichzeitig. Ähm, vielleicht, ja, Verlet vielleicht auch mal bringen oder sowas, je nachdem. Also so, da kann ich mir die, den einen oder anderen Wechsel vorstellen, denn das hat sie ja auch gesagt, Durm Kandidat, vielleicht machst du doch noch was mit Dika, Toro oder so. Mal gucken. Juwelic kann man auch durchspielen lassen. Juwelic auf jeden Fall durchspielen lassen, der wird dann auch noch mal sein, das ein oder andere Tor mal gehe ich mal von aus. Ja. Also so in diesem, in diesem Mädchen, ja. ja. Wenn man wenn wir jetzt über die vergangenen Spiele zusammenfassend geredet haben auf jeden Fall hier noch mal rausstellen muss, ist Philipp Kostic. Für mich, Wahnsinn, ohne die drei Tore von Rebic jetzt eigentlich fast schon tief in die Rückrunde auch rein. Das ist momentan fast unser bester Spieler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kostic ist eine absolute Maschine. Ich bin froh, dass er da bleibt. Ich habe auch jetzt schon Angst vor dem nächsten Sommer, wo wir wahrscheinlich auch Gerüchte über ihn hören werden, wo es um Transfers im 40-Millionen-Bereich geht. Geiler Typ, muss man sagen. Also bei wenn man sich noch mal vor Augen führt, mit was für, weiß ich nicht, für Prognosen, der uns hier quasi äh, angeboten wurde oder beziehungsweise was für Horrorszenarien von anderen Fans, von anderen an die Wand gemalt wurden. Mm. Das ist komplett ins Gegenteil gegangen. Ich ja. feiere den so krass, auch gerade, wenn ich an das Vaduz-Spiel äh, denke, wo Marvin und ich auch auf der Tribüne teilweise echt gedacht haben, was ist das für ein geiler Typ. Also, und er hat ja quasi sowohl gegen Vaduz als auch gegen Mannheim quasi das fast identische Tor äh, geschossen, wo er dann einfach mal so aus was waren es, 23, 24 Meter, trocken das Ding einfach irgendwo knapp neben Pfosten da reinsemmelt, also schon geil. Wollte ich einfach nur nochmal sagen, jetzt ja. ohne komplett Aber Leute, Zusätzlich geil ist das, was einen geilen Baba-Move halt auch äh, im Endeffekt auch Bobic gemacht hat, Ey, wir haben den für 6 Millionen fest verpflichtet. Das muss man sich auch mal geben. ja, das ist ein Spieler, der mittlerweile, glaube ich, einen extrem viel höheren Marktwert hat, allein durch die unfassbare letzte Saison. Ja. Und dass der jetzt sogar auch jetzt wieder mit seinem Torriecher auch brillieren kann, jetzt drei Tore jetzt eigentlich schon in vier Spielen gemacht. Ist super. Natürlich kann man sagen, ja, kein toller Gegner, blablabla, bla, bla aber macht die Dinger erstmal so. Weißt du, ja, seid oh ja. so geil drauf. Also deswegen finde ich super, habe große Freude momentan an Rebic und ähm, es zeigt sich, dass er auch in der zweiten Saison einen sehr guten Start hat. Ja, laut Transfermarkt.de momentan irgendwas äh, größer, 22 Millionen geschätzter Transferwert. Ah, Transfermarkt.de hast du auch auf der sofortwahl ne? <lacht> Wenn ich mit euch Hanseln hier rede, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Zu Recht. Zu, zu recht. recht, genau. So, dann lass uns jetzt mal über äh, diesen anderen äh, sprichwörtlichen Elefanten im Raum sprechen. Äh, wir haben am Sonntag gespielt gegen Mannheim, in Mannheim. Ähm, wie Basti so schön bei Fußball 2000 ausführte, sowohl die Polizei in Mannheim als auch der ein oder andere Eintracht-Fan dachten sich, Friedlichkeit, holt mal Bier und haben mal eben dafür gesorgt, dass Basti 40 Minuten am Bahnsteig warten musste. Ja, cool. <lacht> Ich dachte, du wolltest also noch was sagen. Okay. Ähm Nö. Was soll ich da? Also wie gesagt, ich fand's unnötig. Was ja. da weiß ich nicht. Also das sind erzähl mehr, Basti. Ich habe gar nichts mitbekommen. Also es war so, dass wir am Bahnhof festgehalten wurden und dann wie gesagt eine Tochter von einem Freund von uns irgendwie da auch festgehalten wurde und sich drei Polizisten um die rumgestellt haben und da gab es Diskussionen, es gab keine Informationen, weil wir weitergehen durften, manche hatten keinen Ausweis dabei ja. und du hast wirklich das Gefühl gehabt, hier ist doch überhaupt nichts. Also weißt du, ich habe jetzt irgendjemand, hat, hat nicht, hast du uns nicht irgendwas weitergeleitet vorhin, René? Das habe ich auch nur überflogen, wo es gehieß, wir hätten dann Böller gezündet und ja, das war aber nicht in dieser Gruppe, die dann da festgehalten wurde. Also ja, also es muss wohl... Es tut mir leid, auch ganz ehrlich, dass das wirklich bei Fußballfans scheinbar eine Sondersituation ist, dass wenn einzelne Leute irgendwelche Sachen machen, staatliche Institutionen das Recht haben, komplette ganze Gruppen festzusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da vergleichbare Dinge gibt, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, wenn jetzt ein Volleyballverein irgendwo rumfährt und einer kotzt in die Bahn, ob dann diese ganzen Volleyballer festgehalten. Ich weiß es nicht genau, vielleicht <lacht> kann mir einer das schreiben. Aber das scheint so ein Sonderphänomen zu sein, zu sagen, ey... Sobald nur einer von sechs, sieben, acht, hundert, fast tausend Leuten irgendwas macht, wird da das Recht irgendwie wahrgenommen, alle festzuhalten, grundlos. Mhm. Die wussten auch untereinander gar nicht, was die machen. Ich sage zu dem einen Polizisten, in weißer Voraussichtätiger, ich habe nur so einen iClip-Popmann, ich habe kein Perso dabei. Äh, hier ist meine Bankkarte, hier ist noch die Karte, fitnessstudio -Karte und die Karte. Ja. Hatte zum Glück meine Krankenkassenkarte dabei, wo ja neuerdings auch dann Bilder drin sind. Ja, das mhm. richtig. Und hab's dem gezeigt und sagte, ja, okay, geh durch. vor einmal hält mich ein anderer Polizist, der eine andere Helmfarbe hatte, hat fest und sagt, die Helmfarbe darf mir gar nicht erlauben, durchzugehen, sondern wir müssten auf eine dritte Helmfarbe warten. <lacht> das war, ja, was ist das hier für ein System? Da hat einen blauen Helm, weißen Helm, ich muss aber von mir anders warten. dann war dann der dritte, der hat mich dann durchgelassen. Die war, das war trotzdem, egal was da Das rechtfertigt es für mich trotzdem nicht, dass, wenn irgendein anderer Böller zündet, dass die mich und ein elfjähriges Kind aus meinem Freundeskreis so behandelt, das geht nicht. Fertig aus. Also, da bleibe ich auch. Ja, ist ein bisschen. Da muss es andere Lösungen geben. Tut mir leid. Ja. ja also ich kann ja, deine. Also ein Freundschaftsspiel. Ja. Also so ist es. So ist es nämlich, ja. Ab, aber, aber habt ihr es noch pünktlich zum Anpfiff gepackt? Ja, ja wir waren früh genug dort. Also. Okay. Trotzdem ist das unangenehm bei so einer Hitze 40 Minuten, so einem engen Ding darum. Ja, das ist, steht vollkommen außer Frage. Und auch gerade dann, wenn da Kinder dabei sind, also. Nicht, muss muss nicht, nicht sein. Nee, muss man echt nicht. Gerade bei so einem Fußballfest normalerweise wirklich etwas strange. aber also, ja, äh, ist ein bisschen unverständlich. Ich meine, da waren jetzt nicht irgendwie die Anzeichen irgendwie auf Konfrontation, von vornherein nicht. Ich meine, klar, dass da der ein oder andere vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und mal irgendwie so einen Böller da irgendwie schmeißt. Ja, aber ich gebe Basti da recht, es macht einem... Verein so ein bisschen den Eindruck, als in dem Moment, wenn man da als Fußballfan unterwegs ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie kontrolliert wird oder irgendwo festgesetzt wird, ist um ein deutliches höher, als wenn du da sonst irgendwie unterwegs bist, ja, also ist gefühlt so, ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, man zeige mir Statistiken dafür oder dagegen, <lacht> aber es wirkt zumindest so. Unbedingt. Ja. Äh, Lifehack, Basti, du weißt doch, ähm, bei so einem Mist sollte man immer einen Ausweis dabei haben. Auch wenn er eventuell am Ende des Abends verloren geht, dafür kannst du ihn ja günstig nachbestellen. Ich hatte meine Zeit lang tatsächlich zwei Ausweise, weil ich dachte, ich hätte meinen verloren. Da wurde mir dann wieder geschickt. Habe ich, hab ich nie aufgeklärt. Das heißt, ich hatte eine Zeit lang einen sauf -Ausweis. Wie Dennis aber schon sagte, geht auch der irgendwann verloren. Ja. Naja. <lacht> Gleich beantrage ein ich endlich, ist auch geil. Ja? Andere auch, Leute haben nur ein Saufhandy. Ich ja, ja, antrage ja, ja. vielleicht mal den Neuen. Den, der passt dann auch in mein neumodisches Popman nicht. Hinein. Die sind aber teurer. Also wenn du den verlierst, wird teurer. Also da würde ich ja, erstmal den bisschen... Ich will nichts mehr verlieren. Ich will nichts mehr verlieren. So, dann hey, lass uns du's. aber jetzt auch mal noch über das spielerische äh, reden. Ähm... Es stand ja, dass die Zeichen vorher standen, ja, auf ein Fußballfest. Und ich glaube, für den neutralen Fan und auch für den Waldhof und für den Eintracht-Anhänger war es auch so. Das Endergebnis ist ein 3 zu 5 für die Eintracht. Allerdings muss man auch sagen, dass was Waldhof da in den ersten Minuten bis zum 1-0 in der dritten Minute abgeliefert hat. Also gefühlt waren wir da noch nicht so richtig auf dem Platz. Nö, nee, gar nicht. Am Anfang komplett so geschlafen. Ist ähm. Auch wieder genau dieser gleiche Überforderungstatbestand, den es äh, schon mal gab, also auch beim letzten, äh, also beim letzten Pokal, äh, in der letzten Pokalrunde im letzten Jahr, aber, ähm ich muss auch sagen, die Mannheimer waren extrem gut, die waren extrem bissig, die hatten Bock, Soleimani ist da rumgerannt wie ein frecher Fuchs. Ja, du hast ähm, wirklich eine top-motivierte ähm, Mannschaft gehabt, der Mannheimer, die auch gemerkt haben, theoretisch könnte da heute was gehen. Und die wollten ein Fußballfest vorausverkauft mhm. im Haus und die haben sich die ersten Minuten halt deutlich wacher präsentiert. Und das Geile ist, was mir gut gefallen hat, ja, okay, ich kann natürlich jetzt geil sagen, aber was ich schon ziemlich geil finde, war die Tatsache, dass die halt auch einfach draufgehauen haben. Die haben jetzt nicht zu lange abgewartet, nicht zu sehr ihre Chance, ja, wieder verdattelt, sondern einfach gedacht, okay, naja, nichts zu verlieren, haben wir mal drauf. Ja, und man muss aber auch schon dazu sagen, dieses 1-0 war halt auch schon einfach, na gut, wir haben da auch mitgemacht und haben ihnen genug Platz gelassen, aber das war halt auch schon geil ausgespielt. Also da die Abwehr so und auch den, auch den Traps sich so aus dem Tor rauszuziehen, ohne dass dann einer guckt, wer da im Rückraum noch irgendwie ankommt, um den Ball da querzulegen und das Ding da einzuschieben. Also das haben sie schon clever gemacht. War sehr gut. Ja. ja also ich, ja, ich tue mich immer trotzdem schwer, DFB-Pokalspiele irgendwie zu bewerten, weil das trotzdem Sondersituationen sind. Ja, ist richtig. Du bist als Bundesliga auch noch nicht in der Dings drin. Die, die sind, für die ist das, das Spiel des Jahres, für Mannheim sowieso, die haben 60, glaube ich, 4-0 weggeflext. Äh, ja, ja. Das ist, glaube ich, dann ab und zu ist es halt so, dass du dann irgendwie, und umso krasser ist es, was zum Beispiel Augsburg nicht geschafft hat, ja, dass du dann nochmal zurückkommst. Ja. Hm. Weil 2-0, ganz ehrlich, Hinteregger war wahrscheinlich wirklich noch betrunken bei dem 2-0, das war Wahnsinn. <lacht> <lacht> also ich dachte, da, war, da war der ein oder andere betrunken. Gott, ja. also ich will da das war ja wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also ich ja, hab das ja 2-0 war Augen, Wahnsinn, ja. ja, ja. Ich habe mir meinen Augen ja, ja. nicht getraut, ja. ehrlich gesagt. Aber dann ging's, dann Kamada hat gezeigt, äh, dass er scoren kann, Kostic wieder, Durm ist eingewechselt worden, hat viel Schwung gebracht und dann ja, Rebic brauchen man ja fast gar nicht mehr reden, hat jeder gesehen, ja. der macht dann halt drei verschiedene Tore auch und eiskalt, geil, ich fand's mega, also ich fand's wirklich dafür, dass man denkt, okay, und ja, ich weiß auch selber und das, das was mich dann immer so ein bisschen tatsächlich, eher gesagt, ehrlich gesagt, nervt, ist, dann liest du dann in Zeitungen, in jeder Zeitung wieder, ja, gegen Hoffenheim wird das nicht reichen. Ach, nee. Also, <lacht> also, so, oh. wenn Bayern so spielt wie in Cottbus, wird das auch nicht mal für die Hertha reichen. Ja, ist Das sind aber andere Spiele dann. Das ja. weiß man vor dem Spiel dann auch, hoffentlich. Also, es ist, glaube ich, noch nie der Fall gewesen, dass du aus einer ersten Pokalrunde was ablesen konntest. Weil, wenn die Eintracht irgendwie eine Saison gespielt hätte wie damals, als sie 3-0 in Auer verloren hat, als Trab vom Platz geflogen ist, genau, ist wäre die Eintracht Ort. da abgestiegen und die Eintracht wäre auch letzte Saison abgestiegen, als letzte wir gegen Saison Ulm verloren haben. Und, und die Eintracht auch gegen die Bayern davor verloren haben. Ja? ja, und also du kannst auch jetzt absteigen, obwohl du gegen Mannheim gewonnen hast. Also diese Pokaldinger irgendwie immer so taktisch einordnen zu wollen, und was wie, die, wie der Personalstand und die taktische Entwicklung ist, damit tue ich mich immer sehr schwer, deswegen überwiegt bei mir einfach nur die Erleichterung dass wir diese Runde überstanden haben in einem einigermaßen spektakulären Spiel mit guter Stimmung ja. und alles ist in Ordnung. Also das fand ich wichtiger als die Diskussionen, ehrlich gesagt, die man danach hatte, von wegen, ja, Abwehr wackelig, Rebic lacht nicht mehr. Das ja, verwundert also mich teilweise so ein bisschen, erinnert mich aber an letzte Saison, als wir, wie gesagt, vom ersten Spieltag auch schon Hütterdiskussionen hatten. Also das ist sowieso so ein Punkt, der nervt mich in all diesen Diskussionen, dass da jetzt irgendwie nur auf einzelne Spieler geguckt wird. Wenn du dir die erste Halbzeit anguckst, war die ganze Mannschaft halt einfach scheiße drauf ja Da hat nichts so richtig gepasst, das war ja auch das, was der was äh, Hütter jetzt im Nachgang ähm, relativ klar und deutlich gesagt hat, was ich auch extrem gut finde, dass er da schon klar macht, ähm, wo er die Probleme gesehen hat und was ihm da missfällt, aber auch auf der anderen Seite, und das ist halt eben das viel zu große oder das sehr große Positive, sehr stark gewürdigt hat, dass die Mannschaft einfach auch erkannt hat nach dem Motto, ey, so kann es nicht gehen und sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert hat und da rausgekämpft hat. Und da lag es in der zweiten Halbzeit mehr an Einzelnen als für mich in der ersten Hälfte. Ja, ja bin ich voll bei dir. Genau. Ja, der, der, der okay, also im Endeffekt wollte ich nur sagen, krass war halt die Situation, du schaffst es eigentlich kurz vor der Halbzeit noch das Tor zu machen. gehst mit 2-2 ja. zwei, zwei raus, bist dann die spielbestimmende Mannschaft und dann geht in diesen ganzen Druck, insbesondere kurz vor bevor im Endeffekt Mannheim das Tor gemacht hat, waren wir ja die drückende Mannschaft. Wir haben ja wirklich da richtig geilen Druck aufgebaut. Dann kriegst du das Tor und brichst nicht zusammen. Das war eigentlich das und ich ja. glaube auch, das war der Punkt, den den Hütter ja auch so rausgestellt hat, gesagt, meine Güter, kriegen wir in unsere beste... Phase bekommen wir dieses Gegentor. Ja, gerade, ihr habt es ja angesprochen, Mannschaften wie Augsburg und so weiter, die haben es dann alle nicht mehr geschafft, irgendwie äh, den, den Weg zu bekommen. Wir haben es geschafft, haben mit Rebic sogar noch drei Tore gemacht. War einfach nur geil und das zeigt mir auch, dass die Mentalität stimmt. Klar, passen die Sachen manche noch gar nicht. Und mir ging es auch auf den Sack, dass die erste Halbzeit, es war wirklich wie ein roter Faden, dass du gesehen hast, wir waren super effizient. Zwei Chancen, zwei Tore so ungefähr. Das ist was, was man positiv rausnehmen kann. Aber der Rest war alles eher boah, meine Güte. Also Klar, die Zeitungen haben recht, wenn du so spielst, kannst du die nächsten Spiele vergessen. Aber dadurch, dass die zweite Halbzeit, wenn du dir die dann anschaust, da siehst du dann da schon wieder, natürlich geht aus. das. Ja. Genau, da sieht es ganz anders aus. und Die Mentalität stimmt, die Mannschaft scheint auch intern die sich nicht dann zu zerreißen und haben sich nicht Vorwürfe gemacht, warum, was ist da los. Ist ja auch manchmal so, dass dann sofort das Gerangel intern losgeht. Da scheint es auch zu stimmen, deshalb bin ich eigentlich beruhigt. Und sorry Marvin, jetzt, dass ich hm. dir da im Wort gefallen bin alles gut, überhaupt, mach mal nicht verrückt, du sprichst mir praktisch aus der Seele. Ähm, alles, alles vollkommen in Ordnung. Ich finde halt, ähm was man ganz klar festhalten muss, ist, dass die Eintracht trotzdem auch nicht nervös geworden ist. Mhm. Ja? Und fand ich ganz spannend zu sehen, dass ja nach dem 3-2, dass dann, dass dann hier der Offenbarer mit dem Sonntagsschuss da ankommt und dann sein Tor seines Lebens wahrscheinlich macht, ja, war ein krasses Ding. Hat mich persönlich beunruhigt, muss ich sagen. Ja? Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt sind die rangekommen und waren gerade am Zug und jetzt passt, passiert dann das. Habe ich gedacht, scheiße. Aber die waren ja weiter relaxed. Die haben, glaube ich, ein bisschen an ihre, an ihre Stärke einfach geglaubt, haben gleichzeitig auch gewusst, okay, die Mannheimer, die laufen sich jetzt auch so ein bisschen ab. Ja. Da kommen wir und dann hast du halt den Ice Cold Rabbit, der sich überhaupt nicht verrückt macht, die Dinger dann einfach einschweißt, ein bisschen Hass, noch aus der ersten Halbzeit mit sich rumträgt. war Bombe. Und das ist halt eine Qualität, die separiert die auch, glaube ich, von von einigen Jahren zuvor, wo es ein bisschen Vogelwilder war und solche Dinge und das ist so schön, dass der Basti das auch gesagt hat, die musst du in der ersten Runde erstmal gewinnen, ja, und natürlich Pipa Pipapo, andere sind gescheitert, andere mussten vielleicht einen Meter schießen, da wurde es noch knapper, das, das hat die Eintracht nicht gemacht, die hat es am Ende in 90 Minuten auch in eine hitzige, aber positive Partie in 90 Minuten entschieden und ähm, das, muss ich sagen, war eine, auch eine Qualität, die die Mannschaft gezeigt hat und darüber hinaus war es halt ein geiles, geiles Fußballfest. Es war einer der schönsten Fußballspiele, die ich in den letzten Wochen oder Monaten sogar auch im Fernsehen verfolgt habe. Ich war ja nicht da, mhm. habt ihr dann dementsprechend gesehen. Ich muss sagen, es war ein, ein super abwechslungsreiches Spiel. Der genau richtige Test für die Frankfurter Eintracht vor der Bundesliga mit einem gewissen Druck, und gleichzeitig aber jetzt nichts Negatives und auch gleichzeitig noch aus wichtigen Situationen befreit. Das hat mir richtig gut gefallen und ich fand es auch schön. Das passiert, das kannst du ja wahrscheinlich noch besser beurteilen als derjenige, der hier von uns hier vor Ort war. Mit einer guten Atmosphäre und ähm, Fans, die sich gegenseitig ein bisschen bejubelt haben. Ja, also wie gesagt, die Stimmung untereinander war sehr, sehr gut, wie man es erwarten konnte. War ein schöner Tag, Wetter war auch gut. War für mich auch eine Runde Sache. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Deswegen habe ich dann diesen negativen nachklapp nicht so ganz verstanden, muss ich aber auch nicht. Und wir haben ja gemerkt, dass es dies, diese Rebic-Nachricht, die wir am eingangsprochen haben, auch schlimmere Sachen gibt. Und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Situation, ja, den Donnerstag habe ich komplett fast ausgeblendet, muss ich sagen. Der hat für mich gar keinen Wert, sondern der Sonntag ist jetzt da und die Bundesliga geht los und das ist, Brot und Butter und das ist worauf es ankommt bei allen tollen Europapokal- und Pokalsachen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil sowohl die Frankfurter Mannschaft kannst du noch nicht einschätzen, als auch die Hoffenheimer auch nicht. Ja. Also das ist ein, wirklich ein Spiel, wenn du das jetzt tippen sollst, kannst du wirklich fast alles tippen. Also das kann in alle Richtungen ausschlagen, weil du beide Mannschaften, glaube ich, die Mannschaften selber noch nicht mal wissen, wo sie stehen. Das ist jetzt wirklich das, was so über allem schwebt, so dieses Wer spielt, wie am Sonntag? Also das sind wirklich die Fragen, die uns die nächsten Tage jetzt umtreiben werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ängstlich zugleich. Bevor wir allerdings zu der Frage kommen, wer spielt wann und wie und wo und wie ist das Ergebnis von Sonntag, ähm, müssen wir vielleicht nochmal über den vergangenen Sonntag und über äh, den Spieler David Abraham reden. Da haben wir nämlich auch einiges an Fragen bekommen, wie wir seine Leistung da jetzt einschätzen, beziehungsweise... Ähm, ob das nicht vielleicht auf lange Sicht gesehen auch eher dann eine Abwehr ohne Abraham ist. Gerade die Zweikampfquote ist eigentlich erschreckend für einen Abwehrspieler mit nur 33 erfolgreichen Zweikämpfen. Das ist halt quasi nichts. Ja, also die Sache ist genau, ähm, das ist mir da halt auch aufgefallen. Natürlich haben wir eben schon festgestellt, dass man das allein und keineswegs an äh, diesem Spiel, an diesem einen Spiel festmachen kann. Aber gerade bei... Ähm, Abraham zeichnet sich ja eine deutliche Tendenz ab, die ich auch schon in der Rückrunde, ähm, am Ende der vergangenen Rückrunde gesehen habe, indem ich nicht das Gefühl hatte, dass er eine, die nötige Stabilität einfach in die Abwehr bringt. Und äh, da würde ich persönlich ganz klar sagen, und das habe ich ja bei Fußball 2000 auch schon erwähnt, ich sehe ehrlich gesagt ähm, einen Dika, mhm. ähm, ein Hasebe und auf jeden Fall auch einen Hinteregger vorne und ich hab das Gefühl, dass die Zeit von Abraham, zumindest als ganz, ganz feste Größe, da ein bisschen vorbei ist. Ehrlich gesagt will ich auch, dass ein Ticker durch die Saison mitgenommen wird, manchmal vielleicht geschleppt wird, aber ich sehe da die größten Chancen. Und ähm, mir fällt der Abwärtstrend halt bei Abraham relativ deutlich auf. Ja, also wer auch. Meine, meine präferierte Variante, ich glaube, ein Hasebe brauchst du da hinten einfach noch, weil er einfach ja also diese Ordnung da hinten einbringt und ein Endika ist aus meiner Sicht der perspektivische Stammspieler und den musst du da jetzt halt einfach auch, der braucht auch diese Spielpraxis, den da jetzt irgendwie immer wieder jetzt schonen zu wollen, im ersten Jahr habe ich das noch verstanden, aber jetzt muss das Thema halt auch einfach durch, da hilft nichts. Ja, ich aber Abraham will ich es auch noch nicht zu früh bewerten. Natürlich teile ich die Bedenken, was seine Verletzungsanfälligkeit, gerade seine Wade betrifft. Ja. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem einer, wenn er topfit ist, kann er trotzdem fast unser bester Innenverteidiger sein. Man darf seine Schnelligkeit nicht unterschätzen, seine Erfahrung auch. Ja, gut, die Schnelligkeit ist natürlich. Ich bin froh, dass er da ist. Ich bin einfach froh über diese Entwicklung zu sagen, ey, wir, wir können uns vorstellen, überhaupt ohne Abraham zu spielen. Das ist für mich der Take, den ich dazu habe. Zu denken, man kann sich vorstellen, dass Hinteregger. Indika und Hasebe hinten spielen und Abraham sitzt erstmal auf der Bank. Da siehst wirklich, du, wie geil wir hinten mittlerweile ja, hinten in der Verteidigung ja. aufgestellt sind. Ja, das, das, ist, das ist das, was uns vorne im Sturm fehlt. Das haben wir hinten eigentlich. Das ist, ja. wenn Hasebe Probleme hat und da im Endeffekt äh, mal einfach ein bisschen seine WWchen hat. Du kannst das kompensieren, du kannst Abraham, kannst du mal kompensieren. Natürlich, wenn alle ausfallen, ist klar, dann geht nichts. Aber das sind eigentlich diese diese Ideen, die wir auch, vorhin war, glaube ich, ja auch das Thema. Die Frage, kann man sich vorstellen, irgendwann auch mal mit einer Viererkette zu spielen in der Saison? Natürlich, warum nicht? Du hast das Potenzial, die Spieler sind eigentlich verfügbar. Du bist breit aufgestellt, du kannst da was bringen. Zum Thema Abraham. Basti, da ich, schlage ich voll in das gleiche Kerbe, das ist jemand, der wenn er fit ist und wenn er wirklich ja, ich sag mal, ich glaube, er muss sich auch motivieren am Gegner. Ich glaube, das ist auch sowas, das ist jemand, der äh, muss 110% geben, das ist eben genau das Problem, wenn er dann im Endeffekt äh, ja, hast du was Dutz oder hast äh, Mannheim da. Vielleicht ist dann im Endeffekt da nicht so die Motivation da. Auf der anderen Seite sehe ich so, das ist jemand, der uns wirklich sehr gut weiterhelfen kann. Auch in der Europa League wird er noch wichtig werden. Für uns denke ich zumindest, äh, wenn wir dann äh, schön in die nächsten Runden einziehen. Ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Eine Zukunft ohne Abraham wahrscheinlich, all altersbedingt wird es irgendwann soweit sein. Aber ich denke, wir werden noch ein bisschen Spaß mit ihm haben. Ja, denke ich auch. Ich denke, da werden, Marvin hat es glaube ich eingangs auch schon mal gesagt, es werden genug Spiele kommen, wo jeder seine Spielzeit kriegen wird. Unter anderem auch Abra, glaube ich. Ich würde da jetzt nicht noch eine Diskussion aufmachen, muss ich sagen. Hm. Ja, also, also ich ja. würde... ja. Wenn es darum geht, nicht am Start ähm, gegen, gegen ähm, Hoffmann spielen lassen würde, würde ich trotzdem eher einen Dicker stellen. Also, das ist ja auch jetzt auch keine große Diskussion. Das ist dann einfach mein persönliches Gefühl, dass ja, ich mit ne. einem Dicker momentan besser fahren würde. Da ich gehe sagen. ich auch sogar mit, aber ich meine jetzt mhm. nur, dass man sagt, Abraham ist jetzt irgendwie. Also ich hätte zumindest keine Bauchschmerzen, mehr er spiel das muss ich sagen, ja, also klar. Genau, wir arbeiten ja auch nicht nur mit drei Spielern, sondern wir haben genau, auch einen genau. defensiver Bund, der aus mehreren in Grad mit höherer Belastung besteht und da, wie du gesagt hast, kommt jeder zu seinem Zug. Ja, aber wenn mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt wird, würde ich ähm, Dika sagen <lacht> und sofort wegrennen. Ja. Jetzt aber ganz kurz, dann ist aber so ein bisschen die Frage, warum hat denn Dika keine Spielzeit bekommen in den letzten Spielen? Gute Frage, äh, keine Antwort. Ich weiß es nicht. Also. Was hast du gefragt? Ich nicht warum gedacht. hat Entika keine Spielzeit <lacht> bekommen in den letzten Spielen? <lacht> Kann ich zwei sagen gleichzeitig, Mann? Ähm, ja, ich Sorry, glaube, Marvin, das, äh, ja. Nee, nee, alles gut. Ich glaube einfach, dass. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen Verunsicherung innerhalb der kompletten Defensive dann da war, weil du auch echt Ergebnisse eingefahren hast, die, die nicht zufriedenstellend waren. Und ich kann dir auch nicht genau sagen, warum er am Ende nicht mehr gespielt hat, weil die Leistung des Defensivverbundes war ja, weiß Gott, nicht mehr so gut. Wo ich mir dann, wo wir ja auch, ich meine, Dennis, wir gehen gemeinsam ins Stadion, wo wir uns ja auch ge gesagt haben: genau. ja, warum lässt er den nicht mal spielen? So also, viel schlimmer kannst es jetzt auch nicht als dass du jetzt hier dich selbst von Mainz irgendwie abkochen lässt ne? mir, mir ist zwar klar dass du im Endeffekt wenn du jetzt den äh, Endicker nicht von Anfang an bringst und im Endeffekt du eher versuchst vorne ein bisschen in der in der Offensive zu wechseln das ist schon auch klar klar kannst nur dreimal mhm. wechseln dadurch ist er im Endeffekt dann so ein bisschen auf der Bank gefangen gewesen ist aber natürlich ein bisschen schade ihm da nicht zumindest mal ähm, gerade diese Spiele haben eben noch mal ein bisschen andere einen anderen Flair als das Bundesliga-Geschäft dann. Ich hätte mir gehofft äh, erhofft, dass er mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Ich bin gespannt für den Donnerstag. Vielleicht äh, sehen wir ihn ja da wirklich mal auflaufen, Marvin. Vielleicht äh, geht es in Erfüllung. Mhm. Aber schauen wir mal. Ja, hat mich auf jeden Fall auch irritiert. Bin ich vollkommen bei dir. War irgendwie ein bisschen eine merkwürdige Situation, wo ich dann gedacht habe, na ja gut, der kommt. weil er ja am Anfang, er überlegt ja mal, wie wir die ersten Spiele natürlich gab es ja auch mal wieder Spiele, wo er nicht so gut gespielt hat, aber am Ende hat er ja über weite Strecken dieser Bundesliga-Saison eine richtige Baba-Saison gespielt und, das, erst ja. letzten, und erst zu der letzten und Spiele ja äh, ja gut na gut gegen Augsburg hat er äh, da hat er glaube ich nicht so gut ausgesehen und das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo vielleicht auch Hütte so ein bisschen das Vertrauen verloren hat und danach hat er ja eigentlich kaum noch gespielt, ich glaube gegen Leverkusen noch, aber das war die ganze Zeit auch nicht <lacht> besser gemacht. also da waren halt echt viele unglückliche Situationen dabei. Ich hoffe, dass er sich da jetzt wieder mehr in äh, den Fokus bei Hütter gespielt hat, weil sei wir ehrlich, mega wir geil ein ja. Ja, ja, ich muss auch, wichtig. also das ist auch mein Wunsch, dass er im, zumindest hoffentlich, wenn dann im Laufe der Saison, dass er sich zum absoluten Stammspiel entwickelt. Das ist auch einer, das ist fast der wichtigste Innenverteidiger für unsere Zukunft mit, also so. Auf jeden Fall, Liebte. Weil er halt auch, ein, was die Spieleröffnung betrifft, wirklich auch der Beste ist. Ja. Muss man sagen, von denen, die wir da hinten haben. Ja. Naja, Schauen wir mal, ob er vielleicht am Donnerstag ein bisschen äh, Einsatzzeit bekommt und vielleicht sogar am äh, Sonntag. Und damit rechnen wir dann jetzt doch endlich über diesen äh, Bundesliga-Auftakt, der für uns am Sonntag gegen die TSG aus Hoffenheim stattfindet. 15.30 Uhr, ein Heimspiel zum Start in die Saison. Und ja, Hoffenheim. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung mit Hoffenheim, sagen wir mal, minimal beschäftigt. Also so die letzten fünf Minuten vor der Aufnahme quasi. Was hast du da rausfinden können? Erzähl uns. Äh, dass Nagelsmann dort nicht mehr drin ist. <lacht> okay. Wow. Da hast du fünf Minuten gebraucht. Was hast du die anderen vier Minuten gemacht? <lacht> das äh, möchte ich jetzt nicht aussehen äh, okay. Nee, also ich habe mich mit denen ja. echt wenig beschäftigt in der Vorbereitung. Neuer Trainer, ein bisschen Kader äh, gerührt, äh, Kramaric wieder da. Ich weiß nicht, auch schwer einzuschätzen, gerade jetzt, wie du schon gesagt hast, in so einem, jetzt weil du aus diesen aus diesen Pokalspielen echt wenig da jetzt rausziehen kannst. Die haben gegen die Kickers gespielt, sind ins Elfmeterschießen gegangen, aber das war jetzt auch, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt eigentlich eine Nix-Aussage. Es bringt Nichts Positives, ja. nichts Negatives. Aufnehmens es ist Tipp. halt ein Scheißverein. Ja, ja das, ist, das, ist, das müssen wir nicht mehr Punkt sagen. Eins. Das weiß sowieso jeder. Das ist Punkt eins, dass man die sowieso probiert zu ignorieren, weil man keinen Bock auf die hat. Da muss ja. man einfach so ehrlich sein. Wenn man sich mal aber, aber doch mit ihnen beschäftigt, weil die trotzdem, weil es gibt halt trotzdem geile Spieler, die da auch spielen. Das ist leider so. Die Vereine sind dort und da spielen dann auch Spieler tatsächlich, ich treffe jetzt hier wieder ganz gewagte Aussagen. Da <lacht> spielen <lacht> <lacht> Spieler. Es Vereine dort, spielen Spieler und unter diesen Spielern sind dann auch Spieler, die halt nicht ganz so kacke sind. Ja. Ja. Von denen haben sie aber einige verloren. Also dem hier bei Amiri mhm. äh, sind gegangen. Ja. Und ja, Kramaric ist auch noch nicht ganz fit, glaube ich, oder? Kramaric ist, glaube ich, noch nicht ganz äh, also fit. Aber es ist schon so, dass so ein bisschen so diese prägenden Figuren, und der Trainer war wahrscheinlich die prägendste aller Figuren dort, ja dass die äh, nicht mehr da sind. Ich glaube, mit Skow ist äh, ein interessanter äh, Stürmer aus Dänemark gekommen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es ein bisschen ruhig gewesen. Der Trainer ja, wohl, ist jetzt auch nicht dieser irgendwie... Dieser Rudi-Wechsel war noch so ein bisschen... Ja, das reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ach du nee. Scheiße. Also ich ganz ehrlich, ich ja, habe das auch so mitbekommen, muss er ja sagen, ey Rudi, den fand ich schon immer kacke. Ne? Mit ganz, bei allem Respekt. Ich fand es schon immer <lacht> ein Scheißspieler gewesen. Geht mir von Anfang an auf den Sack. Und dann hat er mal irgendwie ein paar gute Jahre gehabt, hier bei Hoffenheim. Und dann geht er dann jetzt noch weiter. Alles Alles gut und schön. Aber meine Güte, hat oder naja, dann wirklich was gerissen? Ich wollte gerade sagen, sagen, danach ja. war das eigentlich für mich auch immer so, eher so der Name, mit dem irgendwie viele Versprechen in Verbindung gebracht werden, die er wirklich nach dieser ersten Hoffenheim-Zeit nirgendwo einlösen konnte. Also aber wenn, auch ich nirgendwo nirgendwo wenn ich mir den angucke, verspricht es mir nichts, Wenn ich mir den angucke, verspricht es mir gar nichts. Auf jeden Fall nur die Chance, dass ich schnell weiterklicke. Es ist ein Nationalspieler geworden, das ist meine Güte. Also da siehst du auch, welches welches welches Schwabendilemma auch hier unser Nationaltrainer irgendwie auch hat, wo ich denke, musst du zwangsläufig nur so Gurken da reinholen. Ne? Erlöse <lacht> dich doch mal von deinem, von deinem scheiß Stuttgart-Komplex, meine Frage. Interesse. gehen wir auch mega auf den Sack. Ja, ja, ja, ja. Das, ja, nee, also das sind echt so Spieler, die sind echt Anti-Fußball. gehen wir voll auf den Sack. Aber naja, wahrscheinlich schießt der jetzt ein Tor gegen die Eintracht. War, wahrscheinlich. Machen, ich okay. ich nach, deinem, nach deinem Gezeter muss das eigentlich passieren. Ja, aber das sind so, die, die bringen nichts für die Bundesliga. So ein Spieler, ja, okay, von mir aus. Skoff ist natürlich jetzt so ein Typ, was der Basti gesagt hat. Ja, der hätten wir, den hätten wir jetzt zum Beispiel auch ganz gern genommen. Hätten wir uns nicht ge Fall. gegen gewehrt. Pff, das ist ein bisschen bisschen blöd, bisschen blöd gelaufen, muss man so formulieren. Und der B ja, und das Aber nicht, man muss ja trotzdem auch sagen, die, die Spieler, die dann vorher da schon waren, die die nicht verloren, sind trotzdem gut. Die haben jetzt einen interessanten Trainer geholt, Schreuder heißt er, glaube ich. Ja. Den kennen wir jetzt nicht, aber zu was man so hört, könnte es sein, dass er zumindest einer ist, der auch einen Plan hat. Also du hast irgendwie das Gefühl, Hoffenheimer zumindest aus dieser Zeit. Als man das Gefühl hatte, der gutgläubige Onkel Dietmann mit der Geldbörse vertraut irgendwelchen Leuten wie Andreas Müller, Holger Stanislawski, Markus Babbel und was weiß ich wieder alles rumdeletiert ist. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Also ich glaube schon, Fall. dass die Wissenschaft mit Rosen auch einen wissenschaftlichen Ansatz wählen, da wo dann eben nicht mehr irgendwie Trainer wie Markus Babbel, der wirklich auch am Rande zu manchen Dingen ist, äh, da nicht mehr Trainer ist und die haben auch Spieler. Ich meine, man darf auf Bebu, darf man nicht vergessen auch ein guter ja. Spieler? Ja, oh. stimmt. Das sind schon, ja, wie soll man sagen, da sind schon einige, Belfodil ist halt auch einer, der immer scoren kann, da hat genau so getroffen, es, ja. ist, gell? Also, Aha. die haben nur, weil die jetzt so wirklich ein paar Cornerstones verloren haben, nicht alles verloren. Das heißt, wenn der Trainer die einigermaßen fresh macht, ist das ein Gegner, der echt schwer zu bespielen ist, dann darf man sich leider nichts vormachen, beziehungsweise ist es ein Gegner. Ich glaube, dass das die Mannschaft ist, die fast am besten diese 50-50-Nummer mit Eintracht beschreibt, weil die ein ganz ähnliches Niveau haben und eine ja. ganz ähnliche Tabellenregion erreichen können. Klar haben die wahrscheinlich einen wertvolleren Kader und vielleicht sogar ein bisschen, geben vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen mehr Geld aus und haben dadurch auch bessere Spieler, aber das gleicht sich bei der Eintracht, glaube ich, durch die Wucht des Vereins aus, dass die halt gar nicht haben. Also das ist halt wirklich so, weißt du, also die spielen ja quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit und wir haben es ja gemerkt, wenn man sich jetzt wirklich nicht mit denen beschäftigen muss, will man es auch nicht, weil die halt stinkend langweilig sind. Die Fans und sind kein genau. Einer dieser Vereine sind, die einfach nur nervig sind, weil sie in der Bundesliga sind und in der Masse langsam dafür sorgen, dass die Bundesliga dramatisch langweilig ist. Und ja, du spielst jetzt halt im ersten Spieltag gegen die, hast du wenigstens dann hinter dir, weil du glaube ich dann auch direkt nach Leipzig fährst, kann das sein? Direkt. Ja, dann hast du diese beiden Schmutzvereine schon mal weg, das ist ja in Ordnung. Aber oh. es, führt, es hilft uns halt nicht die Scheiße zu finden, weil beide Mannschaften und Leipzig sogar noch mehr eine gewisse Qualität haben. Sagen wir so, es gibt leichtere Auftaktspiele. Grüße ja, nach Freiburg. Das ist, das ist, äh, richtig. <lacht> ja, passt. Ja, blöd finden darf man sowieso immer jeden, worauf man Lust hat. Das ist, kann ja keiner einem absprechen. Aber ja, hast schon recht. Das sind so, für den Auftakt hätte man sich äh, schönere Gegner äh, wünschen können. Definitiv. Ja, theoretisch ist aber Baumann auch immer für den einen oder anderen Fauxpas gut. Insofern, ich glaube, es ist gar nicht ja. so schlecht, dass wir die jetzt im Saisonanfang noch bekommen, mal, bevor die komplett eingespielt sind. Ähm, wie gesagt, das ist eine starke Mannschaft. Ich, so ein bisschen bedenken, dass die Offensiv auch in Vincenzo Grifo bleibt, einfach ein gefährlicher Spieler. An dem habe ich so ein bisschen in positiver Hinsicht Narren gefressen. Ähm, der wird auch sich jetzt in dieser Saison, glaube ich, wieder ganz gut einfügen. Aber die Eintracht hat jetzt noch alle Chancen, ähm, den auch ein bisschen Parole zu bieten. Und gerade zu Hause vor einer wahrscheinlich ausverkauften Kulisse ist das ist eine ganz geile Angelegenheit. Und ähm, ja, ich bin dann nicht negativ. Hoffenheim, ja, brauche ich nicht und kann auch nächste Saison kann nächste Saison wiederkommen, aber halt in anderer Form. Was glaubt ihr denn äh, aufstellungstechnisch, weil die Frage haben wir ja, deutete sich ja mehr oder weniger an, wie wir in dieses Spiel reingehen werden. Ja, also ich bin sehr gespannt, ich bin gespannt, ob der neue Stürmer, wie die eine oder andere Zeitung das geschrieben hat, direkt auf einer Startelf stehen wird. Und wie auch patient ja das aufnehmen wird. Gehe aber ehrlich gesagt davon aus, ich hoffe sehr, dass Rebit spielt, aber da glaube ich fast so gar nicht mehr drin. Schwierig, ja. Ne? Ja gut, das ist natürlich jetzt so der große der große Knackpunkt, was passiert in dieser Causa und äh, wer kommt da eventuell noch oder vielleicht sogar zwei oder ne? ist ja dann auch noch so ein bisschen, ja, schwierig. Also ich glaube, Offensive jetzt festlegen, ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, spielt man wieder mit Kamada, gibt mir Gasinovic nochmal eine Chance, was ihr äh, teilweise jetzt schon wieder schwierig war in den letzten Spielen, auch wenn er mal getroffen hat, das ist halt einfach, es, ist, es bleibt das ewige Talent mit den schlechten Entscheidungen, äh, das ist wirklich, wirklich grauenvoll und Kamada meiner Meinung nach ordentlich, muss man halt schauen, ob es dann gegen ähm, Hoffenheim schon reicht, ne? Ich kann mir gerade vorstellen, dass Hoffenheim, glaube ich, für Kamada ein ganz geiler Gegner ist. Mm. Also, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in, dass das ein bisschen passt. Natürlich ist die Hoffenheimer haben natürlich eine gute Defensive, aber vielleicht gerade so gegen so einen Vogt, der so auch so mal ein bisschen eine grobkörnige innenverteidiger ist, den kann er irgendwie ein bisschen weich kochen. Kann ich kann mir schon vorstellen, okay. dass er den irgendwie mal ganz nass macht. Ich denke sowieso, also ähm, wenn ich kann ja jetzt mal meine Aufstellung sagen, wenn ihr das wissen Gerne. wollt, keine Ahnung. Gerne. Also hinten, hinten Trap, Hasebe, ein dicker Hinteregger, dann. Kostet und äh, da Costa. Also, da Costa, ja, da Costa ist für mich erst nochmal gesetzt. Ist aber ein ganz guter Punkt. Wir haben, der ein oder andere hat es ja uns auch geschrieben. Ähm, Durm hat eine wunderbare Partie gemacht, als er reingekommen ist. Hat für viel Wirbel gesorgt. Und ich finde es einfach mega geil, dass wir so eine Option auch auf dieser Position haben. Ja, ja sehr ich geil. Muss sagen. Vielleicht ja jetzt am Donnerstag mal von Beginn an. Da kostet ein bisschen schon. Mega geil, wäre wär doch super, ja. Und dann weiter vorne Toro und Rode, wenn Rode wieder fit ist. Ähm, weiß ich noch nicht, ob das genau reicht. Wenn es reicht, würde ich auf jeden Fall Rode stellen, Kamade. Ja, und dann halt Rebic und halt der ominöse Mr. X. Okay, also Chor fällt bei dir ganz raus, Marvin. Ja, ja, ja. Also ganz ehrlich, Core sehe ich momentan noch nicht auf dem Niveau, was mir gefällt. Ich fand die, also die Fehlpassquote zu hoch in den letzten Spielen. Ich fand, er redet viel, er macht viel, er tut viel für die... Ähm, ja, für, für die Ordnung des Teams hat aber den Nachteil, dass er selbst keine gute Zweikampfquote in den letzten Spielen hatte und zudem zu viel entscheidende bzw. dramatischere Fehlpässe spielt. Und das führt mich im Endeffekt zu der Abwägung, die dann negativ zu seinen Gunsten ausfällt. Also gegen seine Gunsten nicht zu sein. Okay, okay. Mhm. Von Rode, ich habe gar nicht gehört, ob er schon wieder fit sein soll. I don't know, also so hundertprozentig dicht ist es noch nicht. in wenn, dann würde ich, gut, wenn das nicht der Fall ist, dann kann von mir aus Chor spielen. Aber Statt Robes Fernandes. Wär, ja. Weil das wäre ja noch die Alternative eigentlich dann auf der Position. Toro und Fernandes ist natürlich schon sehr, hm. sehr kompakt hinten. Hm. Nee, Toro und Fernandes würde ich, glaube ich, nicht machen. Also dann lieber oh. Toro und Chor. Falls Rot nicht. <lacht> ja. Ja. ja. ja. Ja, würde ich mich prinzipiell erstmal wohler. Hey, ganz ehrlich, Heimspiel Hoffenheim, da muss vorne eine Dreierbande rumlaufen. Also, meiner Meinung nach. Kamada, Rebic plus Mr. X. Gerne. Und dann ja, das haben wir ja sowieso. Da, das hätten wir dann in würde der mir aber auch so. ja Ja, dann, dann kannst du von mir aus auch mit Toro und Fernandez oder Toro und Chor spielen. Dann hast du halt dieses mit auf Kamada abgelenkt. Bin aber gespannt, weil ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gacinovic spielt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Aufstellung. Kann nämlich auch sein, dass Grebic und Kamada vorne drin sind und du Gacinovic hinter den Spitzen hast. Wer weiß. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe gefühlt, würde ich momentan sagen, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen vorgespannt durch diese vielen Diskussionen, die da jetzt gerade ja um Kamada rauf und runter in allen äh, erdenklichen Formen stattfinden habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er da momentan eher den Zuschlag bekommen würde als ein Garcinovic. Aber gut, Bastian meinte ja Rebic und Kamar da vorne und Gasinovic dahinter. Ach so. Finde ich aber schwierig, mhm. äh, weil Gasinovic ist im Endeffekt meiner Meinung nach einfach, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, es ist für mich ein Einwechselspieler, der eventuell da nochmal ein bisschen Schwung reinbringen kann. Diese 90 Minuten oder auch äh, im Endeffekt äh, von Beginn an finde ich super schwierig, weil er einfach eine totale Unruhe, einen dämlichen Fehlpässe spielt oder seine schlechten Entscheidungen, wo er sich dann ja. festläuft oder sowas, es ist einfach zum Kotzen und das kann uns tatsächlich so ein Spiel dann auch kosten, wenn das zu früh passiert, wir berannt werden und Hoffenheim hat dafür leider die Qualität im, im Kader, wenn der im Aufbauspiel gerade auf der wichtigen Zehner-Position kann es natürlich auch passieren, dass du im Endeffekt gerade mit allen nach vorne rückst, die außen auch mitgerückt sind, du im Endeffekt den Ball verlierst, dann äh, klingelt es halt ganz schnell mal hinten. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Gerade jetzt von Beginn an gerne, wenn wir 3-0 führen, können wir gerne Gasinovic auch noch mal bringen. Ansonsten eher schwierig, finde ich. Aber ja, bin, bin da sehr gespannt. Ja. Weil ja, Zumindest, wenn man jetzt mal wirklich den aktuellen Hype rausrechnet, der zumindest schon mehr gezeigt als Kamala. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, man ja stimmt schon verteufeln sollte ich, viel wichtiger ist halt wer vorne drin ist und wie man das Heimspiel angeht weil ich trotzdem finde dass man in dieser engen Bundesliga zumindest im Mittelfeld sehr sehr breit ist dass man zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen sollte zu, zumindest vorhaben sollte und dann ja, nicht ja, zu ängstlich reagieren sollte sondern ja, ja aber äng ängstlich sich ganz hätte ich ganz, das ganz schwierig Leute also ja. die, die Konstellation da vorne die hängen wirklich von den nächsten Tagen jetzt ab ja. geht rebridge Setzen die auf Paciencia, was ist mit Juwel? jetzt, ist Kamala eine Option, ist Katschinovisch eine Option. Das ist, wird unglaublich spannend. Also das ist wirklich genau das und eigentlich sollte es so kurz vor dem ersten bundesliga -Spiel eigentlich nicht mehr so unfassbar spannend sein, was eine elementare Besetzung betrifft. Natürlich, mhm. der ein oder andere kann auch getauscht werden. Erinnern wir uns einfach, wer hat äh, den Auftaktsieg im letzten Jahr äh, erschossen, das war auch Nikola Müller, glaube ich. Also, genau. Der ja. hat dann gar keine Rolle mehr gespielt. Kann jetzt das auch passieren. Wenn so ja. so irgendeiner ja. jetzt ein Tor schießt, wo wir denken, gut, der ist dann, danach hört man nichts mehr. Also die ersten Spiele können natürlich sich noch ändern. trotz habe ich jetzt durch diese Rebic Gerüchte und dadurch, dass zerstören das Stürmer um eins noch nicht das ein bisschen bedenken, die wir sind wahrscheinlich am Sonntag dann aber weg. Weil machen wir ja, Dramatisieren wir es nicht zu krass, sorry. Dramatisieren wir es nicht zu krass. Wir können Hoffenheim auch mit Paciencia und Juwelic besiegen, so ist es nicht. Sollte nur nicht auf lange Sicht so sein. Ja. Ich will noch mal ganz kurz was sagen, und zwar der Dennis ja auch erneut Pikacinovic angesprochen, in den letzten paar Tagen so ein bisschen mitbekommen. Ähm, ich finde es, ja kann man immer drüber sprechen. Und ich finde, man, man muss auch mal gewisse andere Meinungen aushalten. ne Also ich habe so ein bisschen in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, dass es irgendwie auch äh, quasi so ein bisschen verboten ist, irgendwie auch Spieler der Eintracht mal so ein bisschen anzusprechen oder auch mal ein bisschen äh, kritischer zu, zu würdigen. Werden. Das muss möglich sein. Also das äh, habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie, ja, dass man sich dann irgendwie auch, äh, sage ich mal, Fronten verhärtet. Und da gibt es natürlich die einen, die total überkrass auch einen Rebic kritisieren und je, alle fünf Meter irgendwie seine Launen kontrollieren, wo ich mir auch nur an den Kopf greife, ey, das ist genau der gleiche Spieler, der schon die ganze zwei Jahre war oder so, ja. ja. Und, äh, und dann auf der anderen Seite muss es aber auch mal möglich sein, eine faktische ähm, Verschlechterung oder einfach Dinge, die nicht gut laufen, auch anzusprechen. Genauso wie es einfach ein Fakt ist, dass, dass Gacinovic ähm, öfter falsche Entscheidungen trifft. Das ist ein Fakt. Da gibt es auch, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so, wenn man das sieht. Ja? ja. Und das heißt nicht, dass er kein guter Spieler ist, aber es muss genau. gleichzeitig die Möglichkeit geben, genau solche Sachen anzusprechen. Dazu ähm, also da, da soll es diesen Raum geben. Es, ist, es gibt immer einen Unterschied zwischen einer also eine Kritik, die, ja, sag ich mal, eher verletzend ist oder die die drüber hinausgeht oder eine Schmähkritik, aber es muss auch möglich sein, Dinge einfach anzusprechen, ähm, das, das sollte im Raum des Sagbaren bleiben. Und äh, da habe ich mich jetzt zuletzt über so die eine oder andere Aussage gewundert, die irgendwie gar keine Kritik zulässt. Das, ich denke, das muss möglich sein. Also, das muss möglich sein. Hast das du mich darf vor nicht, dem Shitstorm jetzt bewahrt, Marvin, ja? Äh, kann sein, weiß ich. ich nicht, aber mir geht es im Endeffekt darum, und gleichzeitig heißt es ja nicht, und ich denke am Ende ist es dann so, dass wir alle dann auf der Seite sind und sagen, ja, okay, wenn der jetzt die Chance bekommt, dann wird hier keiner sich wegdrehen. Ganz im Gegenteil, wir haben ja eben auch po eher positive gesprochen. Ja. Basti hat es ja angesprochen, da wird sich keiner wegdrehen und wird sagen, oh Gott, der Gacinovic, nee, Bullshit, dann wird über 90 Minuten, 95 Minuten gejubelt, da werden die Daumen gedrückt und dann wird wieder gesehen, was er reißt, weil wir oft genug schon gesehen haben, dass er Qualitäten hat, ja. aber wie gesagt, es muss möglich sein, im Rahmen eines, ähm, einer Diskussion auch sich mit Spielern kritischer auseinanderzusetzen. Ja. Wenn wir das verlieren, dann, ja. dann haben wir ja auch eine merkwürdige Diskussion. Dann haben wir ganz andere Probleme. Das ja. sehe ich auch so, weil wie mal gesagt hat, diese Fehler, die er macht, kann man nicht wegdiskutieren die machen einen auch wahnsinnig, sorry. Also das ja, bleibt genau, auch so. Das, ist es, ja. das heißt ja aber nicht, dass der die nicht abstellen kann oder beziehungsweise sich einen Spielstil angewöhnen kann, wo er dann eben sich verwandelt. Im Sinne von, dass er probiert, irgendwie so ein vertikaler Spieler zu werden, das schafft er vielleicht halt nicht, weil er da irgendwie nicht die Geistige Frisch hat. Dann soll er halt so ein bisschen sein Spielstil auf Toni Groß umstellen. Du kannst auch wichtig für eine Mannschaft sein, indem du viele horizontale Bälle halt irgendwie klug verteilt, sich gut bewegst und so. Und eben nicht immer wieder dann dieser Go-to-Guy bist, sondern halt vielleicht jemand, der nicht den letzten, sondern den vorletzten Pass spielt. Das kann er auch machen. Ja. Also er kann immer noch, ja sich transformieren, auch als Spieler, egal, auch vielleicht geht auch wieder auf die Außenbahn zurück, wer weiß. Also ich wollte gerade vielleicht, sagen, also vielleicht liegt es auch gar nicht an, der, an dem Spielstil, sondern vielleicht ist es am Ende auch die Position, weil ganz ehrlich, mir hat er in vielen Fällen, wenn er mehr auf den Außen als in der Mitte gespielt hat, deutlich besser in letzter Zeit gefallen. Vielleicht ist es auch einfach der Fakt, dass man ihn zu lange auf einer Position hat versucht spielen zu lassen, die ihm halt einfach nicht liegt. Mag sein, Mag sein. Jo, ja, genau. also Möglichkeiten gibt es viele, aber ich gebe Marvin recht. Ja, die würde ich fast ausschließen, weil dafür spielt er schon zu lange dort, ja. also da <lacht> hätte er sich auch ja. vielleicht mal melden können. Ja, <lacht> na, vielleicht, na, vielleicht hat er es gemacht und man hat ihn eben wer weiß es denn, aber ich gebe Marvin recht und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, ein Diskurs und vor allen Dingen auch eine sachliche Kritik muss möglich sein und da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, das äh, dürfen wir uns nicht verwehren, Punkt. Ne. Vier, vier, vier Jahre da, ey. auch oh, krass, ey. Auch lang, ey. Wahnsinn. Ja, ja. Mega, wenn du überlegst. Er also einen krassen Werdegang mitgemacht. Naja, Na ja, gut. Gut. Vom Spiel die ganze Diskussion um den Herrn Rebic hat dem Herrn Basti ein bisschen auf den Magen geschlagen, deswegen möchte er sich an dieser Stelle verabschieden, um äh, kurz Luft zu holen, bevor er in äh, darauf folgende Sendungen, die ein episches Ausmaß am heutigen Tage in der Aufnahme annehmen werden, sich äh, verabschieden möchte. Lieber Basti, danke, dass du heute da warst. Äh, und so, wir Ständchen. hören uns bei Gelegenheit wieder. Dabei, dabei, wieder. Tschüss. Ciao. So, damit haben wir, glaube ich, dann auch äh, diesen Bundesliga-Hinspiel-Dings-Auftakt äh, äh, äh, abgehakt. Ich würde jetzt mal äh, ganz diktatorisch entscheiden, dass wir auf einen Ergebnistipp verzichten, weil das ist jetzt so ein bisschen sehr viel glaskugel Mhm. Da ich könnte jetzt keinen, keinen validen oder beruhigenden Tipp abgeben. Und von daher möchte ich euch das auch nicht zumuten. Fürs Rückspiel war Dutz auch nicht. Jetzt haben wir natürlich einen Basti verpasst. Äh, guter Punkt. Man merkt, wir sind auch in der Vorbereitung bei uns. Stimmen die Automatismen <lacht> auch noch nicht so ganz. Ähm, ja, pff, nee, war Dutz auch nicht. Ich glaube, da ist auch quasi die Messe gesungen. Das wird ab nächster Woche wieder. Das wird einfach ein geiles Spiel zu Hause, Sonntag zu Hause und dann ab der nächsten Woche haben wir auch hier wieder die volle, volle Tippbreitseite breitseite am Start, würde ich sagen. Genau. Sehr gut. Was wir allerdings am Start haben, sind äh, neue Kategorien und da müssen wir natürlich mal äh, schauen, was äh, passierte denn heute vor 20 Jahren und deswegen grabe ich jetzt hier mal den Jingle aus, der ist hoffentlich auf dieser Taste hier. Und da ist er nicht auf dieser Taste oder er ist auf dieser Taste und mein Soundboard meinte nur gerade eben, es müsste diesen Jingle lautlos machen, was bei so einem Jingle halt auch wahnsinnig viel Sinn macht, wenn das lautlos ist. Also von daher jetzt nochmal hier neuer Versuch Abfahrt. Liebe Zuschauer, Alexander Schur! Jetzt ist der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 So, heute vor 20 Jahren waren wir auch zwischen einer DFB-Pokalbegegnung pokal -Begegnung und einem ersten Ligaspiel. Ihr hattet in der letzten Woche ja schon angeteasert, wer äh, der, der Gegner im DFB-Pokal in der ersten Runde für die Eintracht war. War das der SC Werl? Das Spiel hat stattgefunden am 8.8.1999 und wisst ihr noch, wie das Ergebnis war? Selbstverständlich. Selbstverständlich. denn Deutlich gewonnen. Deutlich gewonnen. Wie deutlich denn? 4 zu 0. Hervorragend. Das hast du abgelesen. Oha. Das heißt, du weißt, kannst du wahrscheinlich auch ablesen, wer die Tore geschossen hat. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte es aber die Tag guckt gehabt, dementsprechend. Ja. Das 0 zu 1 wurde in der 22. Minute geschossen von Kracht. Das 0 zu 2 in der 57. Minute von Weber. Und danach traf noch zweimal ein gewisser jan Agef -Jordhoft. Thorsten Kracht, auch ein geiler Typ gewesen, ja. ey. Ja. Also, äh, mittlerweile Versicherungsberater, ne? <lacht> ja, das passt auch. auch irgendwie so ein bisschen, ja. Das ist ein Kantenkopf gewesen, ja, muss man echt sagen. Also den hast du nicht so leicht verwechselt. Den, nee, den hast du definitiv nicht so leicht verwechselt, genau. Oh, jetzt sehe ich aber hier gerade eine geile Ausstellung eigentlich auch. Ich äh, trage mal auch nochmal vor, wer noch so gespielt hat. Also ja, natürlich mit Nikolov im Tor. Ja, natürlich. Dann hatten wir äh, Bindewald Kracht-Rasiewski, Zampach, Held, Jansen, Weber, Fjörthoff, Gimir und Salou. Also nicht schlecht. Okay. Wow. Das ist jetzt echt nicht so verkehrt. Krass. Zampach, das krass. Ey. Gegen Ferl äh, hast du das gestellt. Also manchmal <lacht> <lacht> die beste Mannschaft auf den Platz gestellt. Nee, Wahnsinn. Interessant ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Sehr geil. Wie, wie spannend das eigentlich ist, ne? Zampach er ist auch echt so ein, so ein merkwürdiger Fußballer gewesen, der eigentlich also dann auch eine logische seine Karriere auch gemacht hat, also äh, Mucho oder und so, ja. Aber es, das hat das schon krass eigentlich. Ähm, auch jetzt nicht kein Fußballer, der heute noch großartig viel Erfolg hätte, würde ich behaupten. Nee. Aber ein geiler Typ, geht, nein, nee. aber ein geiler Typ. hat irgendwann mal kennengelernt, also mit dem kann man auch echt gut babbeln, er hat auch immer, ja, hat mit, auch immer Lust auch irgendwann mal Lust. So. Ja, und ist auch noch irgendwie auch noch also ganz gut dem Fußball verbunden geblieben, ich glaube, hat ja auch eine relativ lebhafte Geschichte gehabt, ich glaube, hat, hat er nicht mal seinem Bruder eine Leber gespendet oder irgend sowas? Ich, ich meine nicht, mich okay, da an irgendwas sein. erinnern zu können, aber das ist sehr, sehr vage, die Erinnerung an dieser Stelle, aber irgendwas in der Richtung geistert mir auch im Kopf rum, ja. Wer noch gespielt hat, sehe ich gerade, eingewechselt wurden noch Dombi, Falk und Gepard. Dombi, der Name sagt mir gerade überhaupt nichts. Tibor Dombi, ne? Tibor Dombi, nee, Tibor Dombi. Ungarischer Fußballspieler. Okay, sagt mir echt total nichts. Ja, Immerhin Im 15 Bundesligaspiel gemacht. Ja, krass. Es ist total spannend, immer wieder mal in diese alten Dingern da zu kramen. Das genau. ist krass. Hast du denn eigentlich, Dennis, hast du denn irgendwie einen alten Spieler? Dann ja, ja, ja, da kommen wir gleich noch zu. Da ja. kommen wir gleich noch zu. Vielleicht können wir gerade noch mal gucken auf den ersten Spieltag der Saison 99-2000 und dann Aha. Ähm, müssen wir da ja auch noch. Und zwar ging es im ersten Spieltag gegen den SSV Ulm zu Hause. Oh. Wir haben auch damals schon äh, zu Hause, ah nee, Quatsch, stimmt gar nicht, das war der 33. Spieltag. Ich klicke auf erster Spieltag und er springt auf den 33. Großartig. <lacht> äh, diese Internetseiten, großartig. Nein, das erste Spiel ging gegen die Spielvereinigung unter Haring. So rum ist richtig. Aber auch zu Hause. Also, wir haben auch damals zu Hause begonnen. Und okay. Welchen, welche Runde des nächsten Pokal, also, welche nächste Pokalrunde haben wir dann äh, gegen wen bestritten? Ähm, Moment, jetzt muss ich wieder wechseln, weil ich natürlich jetzt hier schon in die Liga geswitcht bin, aber auch Aha. das kann ich dir gleich sagen, wenn meine Erinnerung mich nicht War vollständig Köln, im Stich nicht. lassen, müsste es Köln gewesen sein, genau. Ah, aber okay, Köln. Der Vollständigkeit halber will ich das hier natürlich äh, verifizieren. Ich schaue auch gerade noch Und mal. in ja. der zweiten Runde hat die Eintracht <lacht> gespielt, wenn ich sie hier denn gleich finde, gegen, nee, der dritten Runde. Wir haben in der zweiten Runde angefangen. Ähm, in der dritten Runde müssten wir gespielt haben gegen Köln, genau. Ah, okay, gegen Köln, sehr gut. Okay. Da kommen wir aber erst im Oktober dazu, weil dann <lacht> ist äh, zweite, bzw. damals dritte Pokalrunde. Warum haben wir eigentlich damals in der zweiten Runde angefangen und nicht in der ersten? Waren das noch, war das in den alten Regeln noch so? Maybe, ist mir noch nicht, nicht mehr äh, wahrgenommen, aber scheint so gewesen zu sein. Das wundert ja. mich auch, ja, aber du hast recht, also, liebe Leute, vielleicht habt ihr ja, vielleicht wisst ihr wie das kam, warum das so war. War das früher so regelt? Das haben wir vielleicht aus dem Fokus verloren. Ja, schreibt uns einfach und sagt uns mal, was die Antwort sein könnte, weil irgendwie ähm, ich weiß es, nie, wusste es nicht mehr. Ich bin zwar damals auch schon ins Stadion gegangen, aber das war mir tatsächlich echt nicht mehr bewusst. Von daher wäre ich das auch, wäre wär ich da sehr gespannt, mhm. wenn der eine oder andere uns bis nächste Woche da ein bisschen Erhellung verschaffen kann und dann können wir das hier noch mal vortragen und äh, wie wir ja letzte Woche gelernt haben, sind wir auch Großmeister der Call-In-Shows, also wer einfach auch sagt, <lacht> wegen, ich möchte genau. euch das mal sinnhafterweise erklären, der möge sich doch melden, dann machen wir hier eine, eine Erklärbärstunde in der nächsten Woche dann einfach. Perfekt, perfekt. Ich bin das auf jeden Fall sehr interessiert daran festzustellen, wie die Saison, die wir jetzt einläuten, also vor genau 20 Jahren, ähm, wie die angefangen. Genau, und jetzt klicken wir auf den anderen Jingle, der jetzt dann uh. hoffentlich mit mehr Lautstärke direkt kommt und sprechen über einen Spieler aus vergangenen Zeiten. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich den... Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Und bevor wir jetzt dann gleich zu dem Spieler kommen, den diese Woche der liebe Dennis rausgesucht hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen, zum wahrscheinlich jetzt schon zum achten Mal dem Rufen zu danken für diese geilen, geilen Jingles. Sehr das stark. werde ich jetzt einfach auch konsequent die ganze Saison durchziehen. Da muss er jetzt durch. So. so ist es ja genau. Und jetzt hätten wir gerne einen Spieler präsentiert diese Woche von Herrn Dennis. Ja, sehr schön. Okay, ich gebe euch mal zwei oder drei Tipps. Drei schon? Was hast du da raus Ja, drei, drei, drei kleine Tipps. Äh, er ist heute 39 Jahre alt. Okay. Er ist Grieche. Okay. Und er hat von 2010 bis 2012 bei uns gespielt. Also eine harte Zeit sozusagen. Mit ich habe Liberopoulos Ge gesagt, aber ich glaube, das passt nicht. Ne? Nee, mein erster Gedanke war Amonitides, aber der ist länger dabei. Also die Position vorne ist schon mal nicht schlecht, aber es ist jemand, der ähm, deshalb, also wie gesagt, es ist nicht die älteste Geschichte, also in der jüngeren Geschichte bei uns gewesen, aber ich fand gerade diesen Zeitpunkt ganz interessant <lacht> und äh, also okay. es ist Theophanis Gekas. Ah, okay. Okay. Ja. Hm. Ist also, erst 39? Ja, der ist 1980 geboren, tatsächlich. Ähm, war auch ein bisschen verwundert. Grade, ich dachte, der, äh, der wäre kurz vorm Renteneintritt. <lacht> ja, das, also wie gesagt, er hat auch, er hat auch im Endeffekt äh, erst in Anführungszeichen relativ spät mit Profifußball angefangen, so ungefähr. Nein, äh, in wirklichen Fokus für uns ist er ja eigentlich dann erst gerückt, als er in Bochum aufgelaufen ist, von äh, Panathinaikos kam 2006. Oh äh, ja. Dann ja direkt bei Bochum. Eingeschlagen hat eigentlich wie eine Bombe. War ja in der Saison auch Torschützenkönig. Ja. Also im Endeffekt wirklich in der Saison 2006, 2007. Muss man sich mal überlegen. Und er hat ja schon immer so gespielt wie auch bei der Eintracht. Er war super effizient. Denn er war super lauffaul. Ich war gerade also Be Bewegungslegastheniker bis zum Umfallen. <lacht> und das hat er ja auch sozusagen, da äh, habe ich ein paar Berichte ja gelesen gehabt, jetzt mal mich wieder damit befasst. Er hat ein paar geile Kommentare abgegeben, er war eher redefaul und hat im Endeffekt mal einen flapsigen Spruch gelassen, aber mehr hast du auch von ihm nicht, also Interviewpartner wäre die Hölle gewesen, Gekas da auf der anderen Seite zu sehen. Nee, ähm, Wie gesagt, interessanter Spieler, eigentlich in der Hinsicht nur, er war ja seine beste Zeit hat er in Bochum gehabt, hat er ja auch im Endeffekt diesen Torschützenkönig Titel äh, erhalten. Danach die äh, Vereine mit Leverkusen, ähm, dann ja war er ja im Endeffekt der Hertha als, als kurzes Gastspiel, nenne ich es mal, ist dann von der Hertha wieder zu Leverkusen und von Leverkusen zu uns. Ich kann sagen, der war doch, glaube ich, noch verliehen an, an die Hertha damals. Genau, genau, äh. genau, genau. genau. Der War im Endeffekt auch so ein bisschen <lacht> Missverständnis, muss man sagen. Die Hertha ist, denke ich, in der Saison auch abgestiegen. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist mit Gekas dann abgestiegen. Ich muss schon immer ähm, jetzt sehr wenig mit der Hertha beschäftigt, das ist, äh, zieht sich auch bis heute durch. Und deshalb, weshalb habe ich den Spieler eigentlich auch so im Fokus gehabt, der war ja auch so ein bisschen für die Misere bei uns dann äh, unter äh, Skippe mitverantwortlich. Äh, erste Hinrunde, genial. Ich meine, er hat oh ja. äh, 17 Tore, ich lese gerade nochmal ganz, ich habe es mir hier in den Notizen, 17 Tore äh, gemacht gehabt äh, und wenn du da jetzt überlegst, er hat in der zweiten, in der Rückrunde, dann glaube ich nur noch zwei Tore, in der Hinrundesaison, er Gekas in 17 Bundesliga, 14 Tore äh, und dann im Endeffekt äh, in der Rückrunde, machte er dann gerade mal in den 17 Spielen nur zwei Tore. Also da hast du gesehen, das hat ja dann am Ende auch nicht mehr gereicht, war im Endeffekt eine super schwere Sache für uns, äh, für mich auch ein System und das ist das, was ich eigentlich heute, gerade deshalb hat es auch heute so schön, ist, mit, so, wir suchen einen neuen Stürmer, etc. wenn Gekas Gek gut gefüttert wurde mit Flanken und es hat alles gepasst, dann war Gekas geil, da hat er funktioniert, da hat er sein Tor gemacht, er hat sich nicht viel bewegt, hat trotzdem im Endeffekt immer seine Dinge gemacht. Sobald das System nicht mehr funktioniert hat und die Mannschaft nicht mehr ganz so hungrig und ganz so geil besetzt war und die von den Flanken nicht mehr von Seiten kam, war Gekas auch eine Katastrophe. Er hat er auch im Endeffekt so Sachen äh, wie damals, weil ich doch äh, gerade gesagt habe, mit, mit ähm, Hertha BSC, da war Warum bin ich eigentlich hier? Ich bekomme ja sowieso keine guten Messe, waren so Aussagen, die er, das sind so ganz kleine Aussagen, die er im Endeffekt gemacht hat, die einfach nur zeigen, er ist total auch überhaupt nicht bereit gewesen, da im Endeffekt mitzukämpfen, mitzulaufen. Einfach ein typischer Stürmer gewesen und da müssen wir einfach auch. So ein System nicht wieder irgendwann hier auch in Frankfurt haben, wo wir sehen, wir sind absolut abhängig von einem Stürmer, der von Flanken lebt. Wir brauchen auch einen, der sich mal durchsetzen kann. Wir müssen Variabilität haben. Ja. Einfach interessant. Ja. Ähm, ansonsten noch schöne Sprüche gewesen, äh, die, er, ähm, die er hier hatte, war, ich lasse lieber Tore sprechen, als das die Kritik kam von Heribert Bruchhagen, der gesagt hat, er legt keinen großen Wert auf Kommunikation. Und das... Das, was ich noch weiß, diesen schönen den Spruch, den kannte ich auch noch. Ich werde fürs Tore schießen bezahlt und nicht für das Reden. Das passt im Endeffekt wie die Faust aufs Auge. Und er war ja auch dann im Endeffekt in der, in der Nachzeit von der Eintracht, war es eigentlich ideal. Er war dann eigentlich auch nur noch in der Türkei unterwegs, ist da ein bisschen hin und her getingelt, war nochmal, glaube ich, bei Levante zwischenzeitlich. Das ist aber auch eher. Ja, naja, wenig erfolgreich. Sion war noch mal eine Station hinten. Das war alles immer nur so Halbzeiten, wo du gesehen hast, er fühlt sich nicht wirklich wohl. Äh, ja, Karriereende äh, war bei Sivasport 2017, also noch gar nicht so lange her. 2017. Auch. Und er ist aktuell, da zumindest den äh, Recherchen, die ich jetzt hier äh, vornehmen konnte, vereinslos, äh, ist aber wohl im Bereich. Trainerwesen will er tätig sein. Äh, ob er es im Endeffekt, also im Profibereich wohl definitiv noch nicht. Er hat eine äh, Trainerlizenz, UEFA Pro Lizenz. Ähm, ja, okay. Das sind die Informationen, die wir von unserer Fukuhila-Legende, äh, wenn du das ja überlegst, wie geil er bei äh, bei Bochum damals <lacht> auflief. Später ja. bei uns hat er ja schon zu wenig Haare gehabt. Aber, ja, ich würde sagen, äh, er war schon ein bisschen dünner. Auf, <lacht> ja. Also es ist einfach eine feine Sache gewesen. Ich fand einen, einen super interessanten Spieler. Hat so ein bisschen die Misere gezeigt, in der wir uns auch in der Zeit bewegt haben. Er ist dann mit ja runter in die zweite Liga gegangen. Dann war es aber auch schnell bei uns vorbei. Hm, ja, einfach ein interessanter Spieler meiner Meinung nach gewesen. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert darüber, dass der Kerl erst 39 ist. 48 Spiele gemacht, Tore, 23 Spiele, äh, 23 Tore. Ähm, was ich auch interessant fand, war, das war zu einer Zeit, äh, obwohl er im Endeffekt ja wirklich uns sehr weitergeholfen hat, war er äh, für, ja, ich sag mal stolze eine Million Euro zu der Zeit, 2010. Jetzt nicht der nicht der teuerste Transfer, aber auch nicht super, super, super billig. Also es ist, äh, es ist so eine Zeit gewesen, da war nicht so viel los. Hat, hat man verglichen, also die Spieler... Ja, hast du im Endeffekt ein Gekas-Kaliber, zu dem Preis war völlig normal und so schlecht war er nun auch wieder nicht. Nee, ich meine, er hat ja auch durchaus ein paar Tore geschossen für die eine Million, ist das glaube ich schon vom, vom Verhältnis her schon ganz okay. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ja, das genau. das auf jeden Fall. Es ist schon mega spannend. Ich erinnere mich an Giggas, der bei, bei dem wir in der Hinrunde wirklich gedacht haben, der holt uns hier alles gerade vom Himmel. Meine Güte, wie geil ist das eigentlich? Und <lacht> so der Rückrunde, ist das genau. Ja, und in der Rückrunde waren wir halt echt äh, dabend, ja, mit nur einem Sieg, glaube ich, war es am Ende Was? gegen äh, St. Pauli. Und das Ding ist, er hat ja mehr oder weniger den Klassenerhalt trotzdem noch auf dem Fuß gehabt. Und zwar erinnere mich, ich mich, ich zwei, glaube es Dieses 2-0 gegen die Bayern, die sind Stolperer. Ja, genau. Weil der hätte der Alex -0 hatte, 0 da hatte es gemacht. gerade eben hier im Chat geschrieben, ich packe mal den YouTube-Link dazu, wer Nerven hat, <lacht> genau. sich das anzugucken, äh, genau. packe ich mal mit in die Shownotes. Er hatte das 2-0 ja. da auf dem Fuß. Sag ich ja. Mhm. Ja, genau. Hätte das 2-0 da gemacht, dann wäre die Sache, er hat ja auch die Vorarbeit zum 1-0 ja. damals Sebastian Rode gemacht. Das heißt, das war ja noch ein ganz guter Tag von ihm. Hätte er da dieses Tor gemacht. Ich meine, an der Endabrechnung wäre das zumindest der Relegationsplatz gewesen, aber du weißt ja nicht, wie sich deine Situation noch entwickelt hätte. Ja? Ich würde sagen, es wäre halt ein ganz Dynamik gewesen, die du halt komplett ja. nicht vergleichen kannst, das ja. Und dann spielst du so eine Gurkensaison <lacht> am Ende. <lacht> grauenvoll, ja, die Rückrunde war so grauenvoll. Nachdem du in der Hinrunde gedacht hast, geil, geil, geil, ey. wenn es so geht, Europa Cup, Europacup, Europacup, im nächsten Jahr und dann denkst du, scheiße, fuck, völlig auseinandergebrochen. Ja. Richtig ja. bitter. Richtig bitter. Zum Abschluss von dem Gekas-Thema ähm, würde ich würd ich noch ein einziges Zitat äh, von ihm hier mitgeben. Und zwar, ich, ich denke vor dem Tor nicht nach. Niemals. Das ist eine Gabe, die mir Gott gegeben hat. Dankeschön dafür, äh, Theophan des Gekas. Er ist wirklich äh, ein, ein cooler Typ. Äh, ja, muss man, muss man auch erstmal, also muss man erstmal bringen. Er ist auf jeden Fall... Irgendwo dann doch sympathisch und hat uns auch viel Spaß gebracht in der ja. Saison, die natürlich echt schwierig war. Oder in zwei das dann. ist äh, leider auch korrekt, ja. Lustigerweise schließt sich da ja der Kreis zu dem, was wir heute äh, am Anfang der Sendung besprochen haben, denn es war genau das Jahr, in dem Cheng Tosun den, ähm, gewechselt ist, ja, dann erst zu so Gaziantep, wo er dann zu diesem guten Spieler war, wurde, bevor er dann äh, zu Beşiktaş gegangen ist. Also insofern äh, durchaus interessante Ansätze. Ja. <lacht> der Richard schreibt gerade eben noch im Chat, Daumen und das Gedankengefängnis von Gekas und dem dritten Bein. Das war auch noch so ein Ding, daran erinnere ich mich auch noch. Oh Gott, ich erinnere mich an vielen der Saison. Das Gedankengefängnis, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Naja. Jüngere Geschichte. Jüngere Geschichte. Müsste es sogar auch schon Folgen von uns geben dazu, zu dem Thema. Oh ja, auf jeden Fall. Also wer auch da mal in der, im, ins Archiv hinabsteigen will, der kann sich da glaube ich auch die eine oder andere alte Folge von uns äh, anhören, aber äh, wir haften für nichts von dem, was wir damals gesagt haben, nur um das vorher klarzumachen. <lacht> So, dann haben wir noch zwei äh, kleine Dinge, nämlich eine gute Tat und äh, vielleicht die ein oder andere Empfehlung, die hier noch gewürdigt werden muss. Aber erstmal die gute Tat und dafür ist der Jingle exakt da. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, äh, glaube ich, äh, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, und unsere gute Tat der Woche ist keine neue gute Tat, sondern es ist eine äh, Erinnerung. Und zwar nochmal an die Aktion Rettet Elliot. Äh, wir hatten es vor, Marvin, hilf mir, drei Wochen. Ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, schau mal, das ist der kleine Eintracht-Fan, der an einer, ähm, ja, ähm, was war so eine Art so also Krebsneuroplastom erkrankt ist, ähm, wieder erkrankt ist und quasi ja momentan ähm, Geld sammelt für die doch sehr kostspieligen und aufwendigen Behandlungen, die notwendig sind, die auch leider nur zum Großteil im Ausland gemacht werden können und von daher da einfach auf Spenden angewiesen ist und deswegen möchten wir an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, weil wir es nach wie vor für eine sehr wichtige und gute Auktion halten. Ähm, ja, Guckt euch an, wenn ihr noch nicht Gespendet habt, noch nicht das Thema unterstützt habt oder erzählt einfach auch weiter. Das hilft ja auch immer sehr gut, wenn ihr schon gespendet habt oder falls ihr nicht in der Lage seid, dort zu spenden, was ja auch durchaus möglich ist und auch kein Vorwurf. Ähm, ja, dann erzählt es doch einfach weiter. Ich glaube, das ist so eine Aktion, die auch einfach davon lebt, wenn man sie des Öfteren da nochmal drauf hinweist. Ja, und dann kommen wir zu den Empfehlungen. kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Absolut geistert Chillout-Musik. Dankeschön, ja. Ja, auch das äh, ein sehr, sehr geiler Dinge. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen, also eine komplette und eine so, ich würde es jetzt mal Anfänger einer Empfehlung nennen. Ähm, Anfänger, eine Anfänger. einer Empfehlung. Anfänger einer Empfehlung, genau. Die Komplettempfehlung geht an ähm, das crowdfunding projekt des HFC Falke. Grüße äh, gehen raus an den Netfulla. Ähm Wer es von euch nicht mitbekommen hat oder die Aktion oder das Thema nicht kennt, der HFC Falke, ist ein ja, Verein, der sich gegründet hat aus ehemaligen HSV-Fans, die äh, damals eben im Zuge dieser Ausgründung gesagt haben, von wegen wir haben keinen Bock mehr auf diesen durchkommerzialisierten äh, Fußball und haben quasi ihren eigenen Verein in Hamburg äh, gegründet, eben der so ein Fanverein sein soll und sie haben so ein bisschen den, den Struggle, dass ja, es keine vernünftigen Plätze gibt, sie haben kein Vereinsheim, sie haben keinen Platz, sie mussten sich, sie haben auch von der Stadt, wenn ich so richtig verstanden habe, keinen ähm, gestellt bekommen, sondern mussten sich da auch teilweise auf eigene Kosten irgendwo einmieten, weil natürlich, wie haben sie es, sagen sie so schön in dem Video, auf sie hat keiner gewartet, auch nicht im Amateurfußball, also die Plätze sind da rar ähm, gesät und was sie halt im Prinzip aufbauen wollen, ist, sie wollen eine Heimat haben, um Heimat zu bieten, eben für alle die, die keinen Bock auf diesen Kommerzialfußball haben, sondern wirklich einfach am Sport, ähm, wo vielleicht auch irgendwie Jugendfußball noch irgendwie entstehen kann und dafür wollen sie quasi, oder dafür sammeln sie Geld, nicht mit dem Ziel davon, ein eigenes Vereinsheim komplett zu bezahlen, weil das wirst du am Ende des Tages nicht hinkriegen, aber um eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber der Stadt zu haben. Ich finde es eine ganz coole ähm, Aktionen, könnt ihr euch da mal reinklicken und auch das wieder so eine Aktion, die eben von Propaganda und Weiterempfehlen und Weitererzählen lebt und weil wir das eine coole Aktion finden und weil wir die Menschen dort kennen und schätzen, wollte ich es an dieser Stelle einfach nochmal hier abwerfen. Gut. Das meine volle Empfehlung und meine anfängliche Empfehlung, weil ich es noch nicht ganz gehört habe, ist die Rasenfunk-Saisonvorschau. Auch da wird über die Eintracht gesprochen. Unerklärlicherweise auch über diese 17 anderen uninteressanten Vereine, aber ich glaube, das muss in so einer Saisonvorschau ähm, sein. Kann man ja skippen. Ich habe es <lacht> noch nicht komplett gehört, aber ich war, ich bin aus zwei Punkten begeistert. Erstens ist äh, die Alice, Sportsland Alice mit dabei, was schon immer mal äh, großartig ist. Und zum anderen, ich glaube, das war relativ am Anfang der Runde, sprechen sie über den VfL Wolfsburg und äh, sie weiß direkt, Max und äh, den Herrn Escher da in die Schranken, also allein dafür ist es schon eine Empfehlung wert, wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gehört, aber wer ja. sich da vielleicht über den einen oder anderen Verein auch noch vorab informieren möchte, kann da mal reinhauen, reinhören. Sehr gut, sehr gut, ja auf jeden Fall, alles macht immer Spaß, coole Sache, ja, Gute. Genau, was habt ihr denn noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Empfehlung. Ich habe eher eine Frage an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr eine ganz gute Einordnung habt, die ihr mir zum Thema Epstein, der, ja, problembehaftete Amerikaner, der sich jetzt an, ja, soll ich sagen, das Leben genommen hat. Ich muss jetzt erstmal so sagen, ist jetzt ein hartes Thema, ich weiß, harter Themenwechsel. Wir haben jetzt über Fußball geredet <lacht> und jetzt nicht mehr, aber wir haben das Themenfeld jetzt dadurch ein bisschen geöffnet. Wenn ihr da mir einen ganz guten Einblick geben könnt, vielleicht das hat der eine oder andere einen Podcast zur Hand oder, oder einen ganz guten Artikel, der das ein bisschen anfasst, würde, würde, würde ich es ganz cool finden, weil ich habe das Thema nur, ja, die ersten, letzten Tage war ich so ein bisschen wie unter dem Stein, kann man sagen. Also viel äh, gearbeitet und habe das nur rudimentär mitverfolgt. Vielleicht wäre es ganz gut, ähm, abgesehen da von diesen ganzen, sag ich mal, Verschwörungstheorien, die da rumflöten, ähm, sondern es gute Einordnung mir zu geben. Falls das jemand hat, immerher damit. Danke. Okay, kann ich dir echt ich überhaupt kann, nicht mithelfen, ja, aber <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher, unter unseren Hörern, Hörerinnen, könnte es da vielleicht den einen oder anderen geben. Also wer dem lieben Marvin da weiterhelfen kann, der... Möge sich doch bitte entweder bei uns melden und wir schubsen es weiter oder direkt bei Marvin, die Kanäle sind ja bekannt. Genau. Und also angefangen hast, hatte ich kurzer Zeit äh, Angst, dass du jetzt jemanden suchst, der dir bei deinem Umzug hilft und Kisten schleppen soll. Nee, nee, da bezahle ich. <lacht> Umzugsunternehmen. <lacht> nee, ja, ja, genau. Habe da Erinnerungen an das äh, durch Umherfahren von Kisten. Genau, aber diesen Stress machen wir manchmal dieses Jahr nicht. Das wird alles ja, ganz ja, Dieses Jahr war. ist auch schön. Ja. <lacht> Dies, dieses Jahr. Mal sehen, im nächsten Jahr ist das vielleicht wieder ganz anders, aber in diesem Jahr mal nicht. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Äh. Fest. Großartig. Gut, dann haben wir auch äh, diese Kategorie äh, rumgebracht und sind damit, liebe Hörerinnen und Hörer, leider am äh, Ende der äh, Sendung in dieser Woche angekommen. Aber der Dennis hatte auch keine Umwelttipps. Uh. <lacht> stimmt, Dennis muss diese Woche noch Umwelttipps nachliefern. Also hast jetzt, du da was? Noch einen nachliefern, aber in letzten Woche hatten wir ja schon einen kleinen Umwelttipp. Nee, nein, das, die, das war, nein, das war kein Umwelttipp, das war, wenn ich das richtig gehört habe, war das nicht eine, ja, eine nee. Forderung an die Bundesregierung, die du ja, gestellt genau. hast? Das ist kein Umwelttipp, lieber Dennis. Nein, Nein, nein, nein, okay, nein. okay, dann habe ich noch einen Umwelttipp für euch. Und ah, sehr gut. Wenn ihr, wenn ihr in diesem Jahr noch eine Kreuzfahrt äh, geplant habt, dann erkundigt euch doch bitte mal, welche Technik dort verwendet wird, um voranzukommen. Äh, auch um entsprechend, ja, ist es Schweröl, wird im Endeffekt schon äh, mit Gas betrieben gefahren. Also es gibt sehr viele Sauereien noch, gerade in dem Bereich äh, Schweröl und schlechte Filter. Also das ist eine Riesensauerei. Diese Kreuzfahrtschiffe sollte jeder jeder meiden, der, der kann. Äh, es gibt da noch eine andere Thematik, erkundigt euch auch in dem Bereich, haben diese Schiffe eine Möglichkeit oder nutzen die, wenn sie angelegt haben in einem Hafen, die Infrastruktur, die ihnen da zur Verfügung gestellt werden kann, heißt Strom, Wasser etc. Oder, und das ist heute immer noch die Regel, Leute, das muss man sich überlegen, wird dauerhaft im Endeffekt weiterhin äh, Schweröl verbrannt und im Endeffekt äh, das Schiff selbst betrieben, autark, obwohl du wunderbar auch die Infrastruktur des jeweiligen Hafens nutzen könntest. Also schaut euch einfach, der Tipp ist hier oder die Empfehlung ist, erkundigt euch genau mit was ihr da fahrt, was da los ist, wenn ihr ein relativ gutes, wenn man das überhaupt bei einem Kreuzfahrtschiff sagen kann, äh, gutes Umweltgewissen äh, haben wollt. Es gibt Alternativen, es gibt Möglichkeiten, da auch einigermaßen einen nicht zu krassen äh, Umweltfootprint hinzulegen. Dementsprechend äh, würde ich mich freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr Sensibilität da ist. Und die Empfehlung natürlich auch hier an jede Regierung: äh, verbietet es einfach. Danke. Für mehr Paddelboote. <lacht> viel mehr Paddelboden. Nein, verbietet <lacht> einfach, dass die mit ihrem dämlichen Schiff im Hafen stehen und ihren dämlichen, ihr dämliches Schweröl verbrennen. Ja, sie müssen geil. einfach den Mist vom Land nehmen. Meine Güte, als wäre das so schwer. Kostet halt ein paar Euro, aber gut. So geil, Öko Dennis Strikes Again, super. Ö Öko Jetzt Dennis Strikes Again mit Kreuzfahrten. <lacht> Ja. ja, jetzt habe ich, hab ich übrigens auch jetzt habe mitbekommen, also ich, ich kenne mich ja mit Kreuzfahrten echt gar nicht aus, aber äh, da gibt es auch, also gibt es auch die mit Gas fahren. Was, ja? ja, ja, ja, es gibt Crazy. ganz neue tatsächlich, die jetzt äh, mit mhm. ähm, Liquid Natural Gas, also NLG äh, fahren und die sind deutlich, das verbrennt einfach viel sauberer, du hast einfach nicht den ganzen Dreck, äh, den du im Endeffekt in beispielsweise Schweröl äh, hast, der äh, so typischer Schiffsdiesel ist einfach super dreckig, super ja. Mist, und äh, ja, dementsprechend, jeder, der da sich ein bisschen erkundigt, kann da auch die Informationen bekommen und sich auch deine Reise dementsprechend äh, aussuchen. Meistens wird es natürlich nicht öffentlich gleich gesagt, hier, äh, wir sind immer noch die größten Säuer auf der Welt, weil wir mehr äh, Umweltverschmutzung betreiben als jede andere in 100 Jahren hier wahrscheinlich von uns. Nee, es ist wirklich, also ist eine Sache, die ein bisschen sensibler in der Öffentlichkeit hoffentlich auch äh, thematisiert wird äh, demnächst und dann sind wir doch zufrieden, wenn wir da alle noch ein bisschen mehr drauf schauen, was wir da eigentlich machen. Geil, wieder was gelernt, danke dir. Hervorragend, vielen Dank ja, Dennis. Ja. Schalten Sie auch in der nächsten Woche wieder, wieder ein, wenn es das heißt Umwelttipps mit Dennis. So, jetzt machen wir aber wirklich den Sack für diese Woche zu, weil diese Sendung hatte alles, wir haben über aktuellen Fußball gesprochen, wir haben über alten Fußball gesprochen, wir haben über Umwelttipps gesprochen, wir haben Empfehlungen für euch, äh, da, also diese Sendung lässt hier ernsthaft keinerlei Wünsche offen, deswegen wünschen wir euch jetzt zum Schluss eine wunderbare Restwoche, einen wunderbaren... Donnerstag in diesem Euroleague-Qualispiel einen noch viel besseren Saisonauftakt am Sonntag im Stadion gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Macht's gut. Tschöö.